Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen, wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Wirklich? Wirklich. Ja, weil nämlich heute kriegt ihr Hochspannung bei einem Film. Wir haben eine ja. Filmbesprechung vorbereitet. Ähm, König der Fischer, den habe ich als Blu-Ray Edition hier liegen und wir haben den wirklich legal geschaut. Also ich weiß nicht, ob ihr es gut gesehen habt und wenn nicht, äh, hier nochmal. Genau. Ihr kriegt auch noch ein Foto davon äh, in die Titelbeschreibung, natürlich rein, versteht sich. Ja, der Film ist äh, mit Robin Williams und äh, Jeff Bridges aus dem Jahre 1991. Oh. Schöne alte alte Ja, legen wir an die Seite. Ja, ihr seht, wir haben hier diese Nachos aus dem Probierpaket von World of Sweets. Genau, haben wir gesagt, die werden wir bei der Besprechung machen. Wir wissen nicht, wann diese Besprechung zu sehen bekommt. Ob ihr sie zu sehen bekommt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Weil wir kündigen gerne Sachen an, die wir nicht machen. Nein, Quatsch, das war Spaß. Wir <lacht> haben nicht. Ja, wir haben die richtigen Vorbilder. War so. um, oder auch nicht. <lacht> ja. Wir haben hier diese wunderschönen Gläser. Und haben hier tatsächlich unseren schönen Spender hingestellt. Ja. Damit wir immer abfüllen können. Mit einem Huppala. Das dreht sich natürlich, ist klar. Das kriege ich so nicht auf. Moment. So, jetzt geht's auf. Ja, es rutscht halt ein bisschen auf dem Untergrund. Das hätte ich bedenken müssen. Da muss ich es festhalten. Ja. Yeah. Nebenbei. So, einmal für mich aufgefüllt und Mit einmal für dich. Banks. Wir haben ein bisschen Farbe reingetan, ja. damit ihr es sehen könnt. Verdünntes Kinderblut. Genau. Ja. Verdünntes Rinderblut, äh, Kinderblut, ja. ja gut, genau. Wir sind aber heute nicht an Halloween. Dankeschön. Ja. Das, da kommen die Gläser so. auch richtig. Ähm, ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen ablesen muss nebenbei. Deswegen habe ich hier meine Gerätschaften liegen. Ja, aber das ist auch wichtig, weil er hat sich voll gut Notizen gemacht. Ja. Und, und wir brauchen auch noch Wiki-Einträge und so einen Blödsinn ja. dafür. Also ja. Und wir werden nebenbei, wie gesagt, diesen Nachos essen. Und die haben hier. Äh, äh? Ah, hier ein hier open. Yeah. Ach so. Innen drin haben wir so eine Soßendose. So ein sozi Dosi? sozi Und eine. Ja, mit den Natwels. so uh -huh, uh -huh. Wahrscheinlich haben die hier rausessen, die Nachos. Ja, wahrscheinlich ist das so gedacht. Und hier oben ne? kannst du die Soße rein. Hier geht es nämlich nochmal auf. <lacht> ah, hier kannst du die Soße reinstellen. haha <lacht> nicht blöd. Ja, das ist echt nicht blöd gemacht. Die kann man ja. abreißen. Oh, Haut mal hier. Das ist cool. Ne? Das ist geil, ja. Das so? so. Das ist jetzt. Ja, das ist ja. cool. Da kommt mhm. hier die Soße rein, wenn sie gleich offen ist und hält sogar drauf. Ja, voll gut. Nehmen wir es mal. Genau. Soße so auf. auch. Hoppala. Ja, weggerutscht, aber sie geht gut auf. Hätte ich nicht gedacht, sie geht gut auf. So, jetzt probiert sie mal. Boah, die riecht wunderbar. Die so. ist leicht scharf, nicht sehr leicht scharf. Das kippen wir da rein, ne? Aber sehr essiglastig, wie ich finde. Genau, das können wir da rein kippen. Oder aber einfach hätten wir es drin lassen können wahrscheinlich. In dem, Wurscht. Wenn, ja. dann machen wir das Full Experience. Ja. Und die können wir nebenbei, während wir den Film jetzt nicht schauen, ja. <lacht> besprechen, naschen. Ganz Aber wir wollten euch ja eine Postkostprobe geben. Sie sehen, wie ist etwas abgebrochen. Das hast du, ein, du hast einen richtigen, ja, also sie hat wow. einen eckigen, sehr schön. Eine eckige den stippen wir jetzt einordentlich und mhm. probieren das mal. Mhm. Mhm. Mhm. Nicht so, wie ich gedacht habe. Ist besser, viel besser. Geht mhm. auch. Enjoy drauf und es ist vegan. Uh. Ja, finde ich interessant. Ja, mhm. Für so, wenn es Video draus machen, statt ein Film. <lacht> ja. mhm. Also ja, wir haben einen Film geschaut. Ne? Also ja. Ja. Mhm. Ja, ähm, Ich sag gleich mal, ich kannte den nicht vorher. Ich schon. Deswegen habe ich ihn ausgesucht. Mhm. Regie geführt hat ein gewisser Terry äh, Gilliam. Oh, den kennt man, den kennt man. Ja. Ähm, aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Sondern? Was Richtiges? Hm. War der nicht so ein Monty-Python-Mensch? Ähm, Oder ist der nicht so ein Monty-Python-Mensch, dieser Terry? Ja, ja, ja. ja. Schon, ja? Da ja. der, der war der mal. Der hat bei Storytime im, aus dem Jahre 1968 Regie geführt. Mhm. Drehbuch und Animationen gemacht. Cool. The Miracle of Light hat er 1974 gemacht. Ich kenne die beiden nicht tatsächlich. Rita Ach, ja. der Kokosnuss von 1975 hat er Regie, Drehbuch und Darsteller gemacht. Also das kennen wir. Ja. Und Jabberwocky hat er Regie, Drehbuch und Darsteller gemacht. Ja, das, Auch das Leben mhm. des Brian hat er Drehbuch und Darsteller gemacht. Mhm. In Time, äh, Time Bandits hat er Regie und Drehbuch gemacht. Cool. Und noch einige andere. Da sind des Lebens, hat er auch Drehbuch und Darsteller gemacht. Oh Gott, Spione wie wir hat er Darsteller gemacht. Mhm. Ähm, Brasil hat er Regie und Drehbuch Boah, gemacht. Können wir den Film mal schauen? Brasil ist so gut. Ja, können wir gerne tun. Brasil ist so gut. Ähm, dann hat er bei Die Abenteuer des Baron Münchhausen Regie, Drehbuch mhm. und Darsteller gemacht. Der war auch Er hat König der Fischer Regie gemacht. Mhm. Twelve Monkeys beim Film hat er Regie gemacht. Also, ja, man merkt schon, er ist wirklich... das Grimm hat er äh, Regie geführt. Sehr viel verantwortlich für große Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Die echt Kultstatus cool erlangt haben unter alten, unter jungen Filmschauern. Das Kabinett des Dr. Panassus hat er mhm. gemacht. Ähm, Regie und Drehbuch. Das war doch der letzte Film von Heath Ledger, ne? Ja. Genau. Ja, ja, ja. Schon schön. Schon nicht schlecht. War der nicht auch bei den, bei den Scheibenwelten irgendwie involviert? Nee, nee, steht hier jetzt nicht drin. Okay. Wusste jetzt nicht. Äh, aber zufällig allmächtig hat er gemacht, einen Film, den ich jetzt nicht so gut finde. Zufällig allmächtig? Ja, den finde jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich er ist geblieben. in Ordnung. Aber Ja, und was dann Herz dir sagt, hat er Darsteller gespielt. Nee. Einen. Aus dem Jahr 2020, ja. Also seit 1968 bis 2020 war er recht untriebig. Er ist sehr aktiv, wenn man schaut, was der Schong, dass die rausgehört hat wie viel gell? Ja. Wahnsinn. So. Dann das Drehbuch ist von Richard La, La Granavese oder so ähnlich. Ich, ich, ich, Diese die Namen sind immer <lacht> Wahnsinn. <lacht> ich entschuldige mich tausendmal dafür. Ja, ich bin du? in Sachen Namen und Lesen nicht so sonderlich äh, gut. Ähm, ja, der Gute kommt aus Brooklyn. König der Fischer hat mhm. er gemacht, No Panic. Mhm. Little Princess hat er gemacht. Die Brücken am Fluss. Das war ein großartiger Film. Ja. Liebe hat zwei Gesichter. Mhm. Der Pferdeflüsterer. Ach, der war das. Der? Ah! Ja, das ist der Pferdeflüsterer. Jetzt hat weiß ich das, ja, gefallen, ja. Ne? Ja, ich wusste nur nicht, wer das war. Mhm. Also der hat dort die Drehbücher gemacht. Mhm. Und er hat bei anderen Sachen wie Wachgeküsst, Regie und äh, Regie und Drehbuch geschrieben. Wachgeküsst. ja. Wasser für Elefanten hat er gemacht und Menschenkind hat er gemacht. Ja, interessant. Spannend. Ja. Sehr interessante Art, ja. Also viele, viele unterschiedliche. Sehr unterschiedliche Sachen ja. hat er gute gemacht, ja. ja. Ja. Also sehr vielseitig das ist gut. Ja. Mhm. Ja, die Musik ist von George Fenton. George Fenton. Der schon einige Dinge gemacht hat. Mhm. Also wirklich einige. Also ja. auch. Lesen, wie üblich hat natürlich keine Ahnung, wer George Fenton ist und welche Filmmusik er gemacht hat. Er hat nicht nur Filmmusik gemacht, er hat auch andere Musik okay. gemacht. Er hat auch in einer Band gespielt. Ah ja, okay. Ja. also ziemlich viel hat er hier. Ja, aber, die, aber die, über die Musik... Äh, Shadowlands hat er zum Beispiel die Musik gemacht. Ah, gut, dass das, ja. Moon hat er die Musik gemacht, Hexenjagd hm. hat er die Musik gemacht. Mary Riley hat er die Musik gemacht. Mhm. Ähm, dann... Hatte, ach Gott, der hat so viel gemacht hier. Das ist. <lacht> ja, lang. also wenn man das so durchschaut, ist das eine schöne lange Liste. Ja, das brauchen wir euch nicht alles. Nein. Wenn ihr etwas über wissen wollt, googelt ihn nach. Genau. Äh, Im Wiki steht viel drin. Im Wiki steht viel drin, in dieser ja. IMDb oder wie das heißt, wenn ihr die reiniges. So, dann kommen ja. wir zu den Darstellern. No? Ja, ähm, da kommen wir noch gar nicht hin. Nein. Nein. Ähm, wir kommen erst einmal zu kurzem Hintergrundbesprechung des Ganzen. Okay. Es geht um einen Radiomotor, äh, Moderator, Moderator Mo genau. der sein sein Motorator, der mit seinem Motoratorrad... Ja. Ja, ja. Der Motorator motoriert... Es geht um einen Motorator. Radiomoderator, der am Höhepunkt seiner Karriere ist. Er, ist. er hält sich für Gott, könnte man sagen. Ja, also er... Ja. Er ist von sich so eingenommen, hat ein loses Mundwerk, eine scharfe Zunge, ist auch sehr beleidigend zu seinen Hörern ja. und Anrufern. Und dann passiert etwas und er stürzt ziemlich ab. Genau. Das ist die eine Person. Richtig, das ist mal das Schicksal. Das ist also der Ausgangspunkt von der eine Person. Dann ja. haben wir die andere Person. Ein Obdachloser, der äh, diesen netten Moderator dich verrettet. Und die zwei werden Freunde. Ja. Im Grunde genommen haben die beiden tatsächlich das gleiche ja. Schicksal. Achso, der Film geht 137 Minuten. Ja. Also da stehe ich jetzt schon drin. Das ist verrutscht. Egal. Ja. Jedenfalls haben die beiden im Grunde genommen das gleiche Schicksal, nur anders. Genau, von der Auffassung, von der Einstellung, von der Begegnung der Charaktere mit der Situation sind die ja gegensätzlich. Aber prinzipiell ist es... Das ist es das gleiche Grundphänomen ja. bei beiden. Ja, ja. könnte man so sagen. Ja. Und bei deren Frauen ist es das gleiche. Okay. Das ist ja, man hat eigentlich zwei Charaktere immer, die den gleichen Grundfaden haben. Ja. Finde ich sehr cool gemacht. Ein sehr schöner Film. Ja, der ähm, Jack Lucas, also der Moderator, wird gespielt von Jeff Bridges. Mhm. Und Henry, der eigentlich Perry genannt wird, ähm, wird gespielt von äh, Robin Williams. Dann die Lydia. Ist eine der Figuren, also der weiblichen Figuren der zwei wichtigen. Mhm. Die wird gespielt von äh, äh, wo habe ich sie denn jetzt? Äh. Jo. Was? Amanda Plummer. Ich bin da verrutscht in dem ja, Ding. Ja, das kann passieren. Und die Anne oder Anne mhm. wird gespielt von Mercedes äh, Rühl. Sind durchaus Namen, die einem was sagen können. Ja. Und der obdachlose Kabaretsänger wird von Michael ähm, Jetta gespielt. Mhm. Und ein obdachloser Kriegsveteran wird von Tom Weitz gespielt. Ist es nicht dieser Sänger? Nein. Nein. Na, stimmt, das war Tom Weitz. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er hat ja auch öfter bei, bei Filmen mitgewirkt, deshalb. Ja, und der TV-Produzent, der vorkommt, wird gespielt von Ein Q. John DeLancey, ja. natürlich. Aber ich habe mich voll gefreut, dass der da mitmacht. Ja. Voll. Deswegen muss das nochmal kurz erwähnt sein, ah, dass ich der... Also, auch du mich als Q-Fan, ja. Der spielt vielleicht eine Minute? Wenn überhaupt... Wenn überhaupt der, sagt, der sagt ein paar böse Sätze und dann war's das. Ja. Aber es ist ja schön. Aber es ist... Ein... So. <lacht> voll. Ja. Genau, ja. also ja, starten tun wir im Studio, ne? Mit starten tun wir im Studio? Genau, mit dem Lied. Also, Nein, mit, so ja, Need. mit dem Need. hit the road jack. Genau, das kennt ihr von Rachel. Ja, das werden wir euch auch nicht einspielen. Hey. Wir wollen keine Probleme mit irgendwelchen Leuten haben, die dann hier mit Maschinenpistolen vor unserer Tür stehen und uns erschießen, weil wir ein Lied benutzt haben, das wir nicht dürfen. Das wäre schade, vor allem die ganze Munition. Das wäre schade für euch oder gut, gut. für euch. Nicht. können wir nicht beurteilen nein wir nicht aber ihr genau. ja der widerliche Moderator Jack er meldet sich am Telefon bei jemandem und macht diesen rund kurzer später kommt der nächste Anrufer und das ist ein gewisser Edwin der wohl schon öfter angerufen hat ja. und der sich dauernd in jemanden verliebt er ist richtig, richtig, richtig, richtig böse. So richtig, so, oh, Edwin, komm, vergiss es. Du kriegst die nicht, komm. Du warst das Joe, ja eh, oder wird nichts. So richtig auf, sehr herablassend und richtig, richtig, richtig ungut. Also, ja. Ja. ja. Das war nicht, nicht nett von ihm. Ne? Ja, und dass er sowieso nichts wert wäre und so weiter. Genau, also so richtig, so, ja. Kannst du vergessen, vergessen, was der bis bei der letzten war? Und, ja. Und der gute Jack hält sich halt für den größten. Ja, mit dem, das, was er, er sagt. Er die ja. Weisheit mit Löffeln, genau. was er sagt, ist wahr. Ja, Und dann gibt es einen Zehnwechsel. Mhm. Er Fährt mit der Limousine seines Agenten. Voll. Riesengroßer Stau. Ja. Und es klopft ein Obdachloser an die Tür. Mhm. das Fenster. Mhm. Das Was? geht nicht so gut, egal. Jedenfalls klopft er an dieses Fenster ran. Mhm. Und der ähm, hier, der, der gute ähm, Moderator. Produzent. Ja. Von ihm oder sein Agent vielmehr. Agent oder Produzent, ich bin mir nicht ganz sicher, wer das ist. Ist auch egal. Mhm. Der jedenfalls äh, ist der Auffassung, dass er kein Kleingeld für Obdachlose hätte. Mhm. Und ob Jack denn nicht. Und Jack sagt, nein, also diesen Leuten gibt da nichts, ja. weil die haben mehr Probleme als nur Geld. Und deswegen macht das Fenster auf keinen Fall auf. Ja, dann ist wieder ein Szenenwechsel und Jack in seiner Wohnung mit seiner Liebelei, einer irgendwie Schauspielerin. Ja, das, das ist nicht so ganz klar, aber ich denke, es ist eine Schauspielerin, weil sie später in einem Film mitspielt, den man dort im Fernsehen sieht. Und sie bittet Jack darum, ja. äh, bei einem Film mitzuspielen und Jack ist nicht sehr begeistert davon, aber sagt dann, ja gut, er macht damit. mit. Ja. Liegt gerade in der Wanne drin und übt diese Rolle. Vergib ja. mir! vergib mir mir ja so übt er halt das vor sich hin und er äh, ja. ist voll überzeugt und auch extrem theatralisch in seiner ja. gestik und mimik ja so wunderbar ja dann äh, kommt er raus zieht sich an und sieht die nachrichten in den nachrichten hat ein der verrückter sieben leute in einem restaurant erschossen ja, und der TV-Moderator gibt Jack die Schuld daran, da es sich bei diesem Mörder um einen gewissen Edwin handelt, wie wir wissen, von ein paar Sekündchen her. Oh, von dieser von haben Edwin, wir schon gehört. Genau, von dem haben wir schon gehört, der wurde runtergemacht von ihm. Ja, genau. Und Jack sagt, ach, die erzählen nur Scheiße. Kurz danach liest er dann in einer Zeitung am Morgen und dort sagt er, ach, die schreiben nur Scheiße. Und dann sieht man ihn mit einer anderen Frau, komischerweise, in einem Videoladen sitzen. Er ist total abgefuckt, besoffen. Cool. ja. Arbeitet im zu Laden? Zumindest versucht er zu arbeiten. Ja, genau. Wird dann, dann, nennen wir es so. Die Frau geht auf ihn ein, er redet auf die Frau ein. Ja. Ja. Dann, dann soll er eine Kundin bedienen. Ja. Die, die recht schrill spricht und auch sehr schnell. Und ja. Ja, auf so, jeden so Fall. So ein klassischer Nervkunde, kann man sagen. Ja. Er handelt das Ganze auf Besondere. Weise. Das ist übrigens eine gewisse äh, Kirsten, äh, Katie ähm, Naimi. Ah, ja? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich bin auch mit Schauspielern nicht so bewandert, wie die ausgesprochen oder genannt mm. oder heißen mm. und so weiter. Ich erkenne die Gesichter. Das, ist das reicht mir. Ja. Und meistens zumindest. Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel bei einigen Leuten die Gesichter nicht erkannt, wenn es zu viel sehr geschminkt war oder grün. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. So. <lacht> ja. Und man, äh, also diese Frau will was komisches von ihm haben, was er nicht haben will und er dreht ihr dann einen Porno an. Woraufhin dann die Anne, oder Anne? Ich glaube Anne wird sie genannt, ja. Ja, yeah, aber wird Anne geschrieben. Richtig. Ja, äh, in diesen netten, also auf ihn einredet und der Frau etwas anderes äh, anbietet. Mhm. So. Und dann schickt sie ihn nach oben und will auch für ihn kochen und er geht halt nach oben. Ja, weil sie wohnt über dem Laden, muss man dazu sagen. Und man sieht im Fernsehen eine Komödie laufen. Eine Komödie, die ihn fast schon zum Holen bringt. Ja. Und sie fragt, warum er sich damit selbst geiselt, sozusagen. Und, oh, er sagt, weil es nicht lustig ist. Und man hört den Satz Vergib mir. Ja. Aber von jemand anderem gesprochen. Ja. Und Jack sagt, das ist wirklich nicht komisch. Ja. Mit anderen Worten, er hat die Rolle nicht bekommen und man erfährt in diesem Moment, dass schon einige Zeit vergangen ist. Mhm. Aber wie viel Zeit, weiß man nicht. Ich würde euch das aufklären. Es ist über ein Jahr vergangen. Ja. Und Jack hatte einen kompletten Absturz. Total. Ja. Man schaut es eben, weil es nicht zum Lachen ist. Er denkt halt viel zu viel nach. Und äh, ja... Das ist das, was laut ihm Menschen und Wanzen voneinander unterscheidet, das wow. Nachdenken. Wow, nur wer denkt jetzt Wenn kärle. das das einzige ist, was uns unterscheidet, Willkommen in der Welt der Wanzen. Genau. Viele von uns haben das Denken eingestellt. Mhm. Ja. Das stimmt. Und hat keine Lust darauf, wie er sich dort betrinkt, wieder am Sofa und äh, geht schlafen. Er hört die ganze Zeit dieses vergib mir mhm. aus dem Film. Gut zurück, gut vor zwischenzeitlich. Ist wirklich richtig besessen, wie er das macht. Ja. ja. Mhm. Vergib mir! <lacht> <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, so, muss ich ein Pferd denken. Ja. Ähm, er betrinkt sich, wie gesagt, hemmungslos, steht irgendwann auf, weil sein Alkohol leer ist und rennt dabei fast den Tisch um. Mhm. Darum. Ich geht da zum Kühlschrank, stellt fest, da ist nichts mehr da. Auf der Kommode steht nichts, er schaut sich um, nichts da. Er geht aus der Wohnungstür raus und lässt die offen stehen. Geht nach unten, verfängt sich mit seinem Mantel in der Tür. Und stolpert auf die Straße. Wird fast von einem Auto angefahren. Mhm. Fast. Ja. Und ja. dem Moment wird einem, also auch dem Letzten, der es mitbekommt, klar, dass er diese Rolle haben wollte und nicht bekommen hat. Und ja. dass er kein Moderator mehr im Radio ist. Ja, das ist einfach völlig aus seinem Leben gekippt ist ja. und völlig ja, neben sich steht. Kann und das sein. nur wegen Edwin. Das nur wegen Edwin. Und da fällt mir das ein, da gibt's doch dieses Lied von Edwin Collins. Never had a girl like you before. Das, oder Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Hm. Ja, dann ähm, bettelt ein Obdachloser vor einem Hotel. Und äh... Ja, Jack beobachtet das. Jack sieht das, genau. Ah. Und der wird dann von dem Vater, von einem Jungen, der gerade rauskam mit dem Jungen aus dem Hotel und auf seine Limousine wartet. Und von dem Portier oder Nachtwächter des Hotels oder was auch immer das ist, Partner, weggekomplimentiert äh, ja, und voll, geschoben. Voll, voll, voll. Und der Junge sieht Jack, wie er dort völlig abgesifft steht, völlig betrunken. Ja, früh fertig gefahren. Ja. Und äh, ja, geht zu dem hin, schaut ihn an und meint, hier und reicht ihm so ein Holz Pinocchio voll. Jack starrt ihn nur ausdruckslos an. Der Vater ruft den Jungen, der dreht sich um und geht und Jack hat diesen Pinocchio in der Hand ja. und geht mit dem Pinocchio weiter bis zu einer Statue auf einem Platz. Ja. Dort setzt er sich hin und fängt an mit diesem Pinocchio Selbstgespräche zu führen. Also es sind kein Selbstgespräche, das kann man jetzt nicht sagen. Nein, er spricht ja mit Pinocchio. Genau, er spricht mit Pinocchio und das oh. tut ja jeder. Oder auch nicht. Mhm. Interessant ist, dass er sich die Nase des guten Pinocchio mehrfach fasst, ins Auge rammt beim Reden. Ja. Das ist ein Wunder, dass ja. noch nichts passiert ist. Und der Gute zerfließt in Selbstmitleid ohne Ende. Und er denkt, dass er für seine Sünden bestraft wird. Also für das, was er Edwin und den sieben Leuten in diesem Restaurant, die erschossen wurden, angetan hat. Oder mhm. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht. Ich das das auch wurde nie ganz aufgeklärt. genau wurde genau gesagt, was das war. Das ist eben ein Laden, wo schickige Leute hingegangen sind. Ja. Ach, und falls ihr euch wundert, warum wir noch unsere Kochklamotten anhaben, wir haben vorhin ähm, tatsächlich äh, etwas äh, gearbeitet und gekocht mhm. und das müssen wir später noch weitermachen. Wir haben gedacht, wir ziehen uns jetzt nicht mehr um dafür, weil äh, es so zu blöd Was habt ihr jetzt davon? Wow. Gut, zurück zu, zu, zu, zu Jack an der Start. Ja. Pinocchio. Ja, nein, es gibt einen Szenenwechsel in dem Moment wieder mal. Doch. Wow. Und wo geht's hin? die nächste Szene. Ja. <lacht> An den Fluss. Ah, Wir befinden uns ein bisschen in New York, wollte ich nur gesagt. In New York. Ja, in New York. Hier gibt es mehrere Flüsse. Das er geht an einen Ufer eines Flusses, bindet sich Betonklötze an die Füße ran. Sehr, ähm, sehr professionell. Mario hat das wirklich gemacht, das ich gar nicht ja, gesehen. Ja, ja. Also klar. So Kussbeton ran gebunden an die Füße. Mit denen läuft er dann auch so schwerfällige Schritte dahin. Oh, Alles Es ist herrlich gewesen. Und äh, fast ich meinen Hund getreten. My <lacht> nicht so lustig. Ja. Alles gut. <lacht> Wollte ich nicht treten Passt. Ja, ähm, ja. Und äh, will sich halt diesen Fluss stürzen. Ja, Die läuft so. dorthin, stellt sich auf einen, so, so einen Vorsprung von diesem ja. Ufer ran, so eine Uferbüschung, irgendwas aus äh, Stein. Wahrscheinlich eine, ähm, ja, so, so ein, ein Ufer aus Stein. Ja. Ein Stein Ja, kann man so. Ja, ein ja, so ja, so ja. so, so Wald halt, ja. Steht da steht er sich drauf. Ja. Hinter ihm ist dann ein Haufen Dreck. Ja. Und dann hält ein Auto an. Oh, ja. Und ein paar junge Erwachsene steigen aus und schnauzen ihn an, ja. dass er dort nichts zu suchen hat. Sie hätten schon mehrfach gesagt, ob Obdachlosen sollen dort nicht hin. Ja, das ist ein Viertel, in dem haben Leute viel Geld gezahlt. Wir haben oh. genug von euch. Ihr macht oh. das Viertel kaputt. Das sind zwei super sympathische Menschen. Drei. Ja, Drei, drei noch schlimmer, drei super sympathische Menschen. Ja, die kommen dann zu ihm hin und er äh, stammelt nur irgendwas vor sich hin. Man sieht, dass er völlig besoffen ja, ist, aber man ist sieht auch, dass er eigentlich gute Kleidung anhat. Schon ja. obdachlos. Also er, er liegt jetzt nicht so abgeranzt oder irgendwas. Gell? Nein, also, mein, er ist auch halbwegs gewaschen. Ja. Gut, er ist ein bisschen verschmutzt, hat ein paar Dreckschmierer ja, da. Du ein und, und ja, ja aber ja. sonst... Aber ähm, tatsächlich äh, stinkt er halt hauptsächlich nach Alkohol wahrscheinlich. Und diese jungen ja. Leute sind total freundlich zu ihm. Ja, wir sie ihn also, da beschimpfen und übergießen ihn einfach nur mit Benzin, ja, also um ihn anzuzünden. Ganz genau. Die denken sich ja freundlich zu mir, ich mach den vorher, ja, ne? Ja, ich mach den vorher am Arsch, damit es okay. okay. schön warm hat. Dann, dann war es die wollen, ich, ihm, die ja. wollen ihm bestimmt nur helfen, dass er ja. es das schön warm hat und nichts ja. passiert. Weil es hat sehr kalt ausgeschaut in der Szene. Mhm, ja. Ja, so. ja gut, okay. Also sie übergießen ihn und wollen ihn anzünden. Genau. Ja. Und schlagen ihn auch dabei. Ja genau, dabei. also richtig. Also Richtig schön Nun taucht ein verrückter Mann im Nebel auf, hinter ihm Nebel. Ja. Schwaden wie lang genau, ziehen, Ja, auch. steht dort und meint dann wegen. Hey, lass diesen ehrenwerten Ritter in Ruhe. Genau. Voll, voll hübsch gesprochen, ja. ja. Und sehr überzeugt war. Dass er ja, ja, ein Ritter ist und dass die gerade einen Ritter dort mhm. fertig machen. Und dann schießt er doch auch einen Pfeil. Ja, er schießt einen Pfeil ja. auf den und trifft den sogar mit dem Pfeil. Mhm. Also der Pfeil ist ein Pfeil mit einem Saugnopf. Ja. ja. Aber das findet der Obdachloser der, der Obdachlose schon, der, der äh, Schläger, der nicht lustig. Der sympathische junge Mann, ja. Und der sympathische junge Mann nicht sehr so lustig. Ja. Er will auf ihn losgehen und am Ende heißt es dann von ihm, ja, was denkst du, denkst du wirklich, ich bin alleine? Weil er meint, wir sind in der Überzahl zu dritt. Ja. Ja, und dann äh, singt er ein schönes Lied, ein Lied, das... Äh, Highlife in New York in June. Genau. Und ja. plötzlich. Tauchen viele Obdachlose auf. Und dann meint der eine von diesen netten jungen Männern. Oh, das ist ja wie äh, nach der Wandelnden Toten. Voll. Ja, nach der Wandelnden Toten. So sah es wirklich aus. Aus dem Nebel raustreitende Gestalten, die das Auto ja. hervorkommen. Herrlich. Ja. Ja, dann hat der gute Obdachlose, der als erstes da war, den Anführer dieser netten Herren gehauen und auf den Rücken gedreht oh, und fesselt ja. ihn gerade mhm. und die Kumpels von dem steigen ins Auto und fahren davon. Also noch sympathischer geht nicht. Genau. Ich meine, ich mache es auch immer so, wenn meine Kumpels Probleme kriegen mit dem Obdachlosen äh, oder, oder mit anderen Leuten, dass ich einfach davon fahre. Ja. Ich versuche nicht das zu schlichten oder sowas, nein, ich davon prinzipiell die beste Entscheidung und meint Welt. er, hey, das war auch nur Spaß, also der, der, der Obdachloser schon, der, der nette junge Mann, der da genau, oben liegt, sagt, Nein, der das der war auch nur Spaß, wir können doch nicht hier liegen lassen und fesseln, das geht doch nicht, <lacht> und dann meint er, ja, du wirst schon sehen, wie das geht, genau, und der gute Jack ist völlig verwirrt und völlig neben sich, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob der das alles überhaupt der. so realisiert momentan, ja, ja. also, so also, wie der da halt reinschaut, ihr müsst euch vorstellen, er wollte sich gerade in den Fluss stürzen, ja, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, ja. vermutlich, ja, ähm, mit seinen Betonklötzen an den Füßen. So. <lacht> Was schon sehr absurd ist. Ja. Und ich muss euch sagen, das Patent auf Betonschuh hat immer noch die Mafia. Richtig, da hätte sich einer aufgeregt. Custom er, er hätte Strafe zahlen müssen. Ja. Seine Leiche hätte bestimmt Strafe zahlen müssen. Ja, die Leiche oder die Familie oder sonst wer. Hm. Bei Radiosender. Ja. Und die schreiben auch ein. Ja. Ja. Ja. ja. Also er wollte sich gerade umbringen. Ja. Dann haben in diese netten jungen Männer mit Benzin und wollte ihn anzünden, was nicht die Art zu sterben ist, die er sich vorgestellt hatte. Ja, ich meine... Was ihn völlig fertig gemacht hat. Das ist natürlich noch ein besoffen, hat sein Pinocchio noch bei sich im Arm die ganze Zeit über. <lacht> dann haut ein anderer verrückter auf, den Ritter nennt und rettet. Ja. Und viele Verrückte plötzlich da sind. So, und dann packen die ihn noch und nehmen ihn mit. Ja. Zu sich auf ein, an einen Ort, an dem, halt die ganzen Obdachlosen sitzen und drehen ihn dann Bier an. Und er trinkt halt. Ja. So. Weil, warum auch nicht? Ja. Doch. Und Jack ist immer noch völlig verwirrt und zündet sich dann einen Arm an. Ach ja. so, also sehen natürlich. Das ist, äh, und fehlt dann mit dem Arm rum und die lachen halt drauf, dass es ne, ja, so ausgeht, aber er hat sich halt leicht verbrannt. Ja. Ja, und dann singen sie wieder und äh, dieses nette Lied. Mhm. Von dem wir euch übrigens einen Auszug am Ende dieses Videos vorspielen ja. werden. Mhm. Aber nur ein paar Sekunden. Wir wollen ja keine Probleme bekommen. Cool. Und du nicht So. Und äh, ja, der gute Jack wird ohnmächtig. Irgendwann ist es genug, dass er einfach wegfädelt, ja. Ja. Sehenwechsel. Sehenwechsel. Der Mann vor ihm stellt sich als Ritter vor. Genau. Und dieser äh, Ritter hat diesen anderen Ritter eben gerettet und in sein Domizil gebracht. Und das ein Kellerloch ist voller Grümpel und ja. Abfall. Und sehr Jack, ja. Jack stöpert da durch die Gegend, sucht seine Schuhe und kommt in einen Abteil davon. Und dieser andere Ritter, der ihn gerettet hat, kommt dann hervor und meint so, nein, hier darf es nicht rein, überall kann es hin, aber hier darf es nicht rein. Und dort sieht man eben das Porträt einer schönen Frau mhm. und daneben eine halb abgebrannte Kerze. Oh. Ja. Warum man da nicht rein kann darf, weiß man nicht. Nö, noch nicht. Ja, plötzlich fängt dieser nette Retter, der auch ein Ritter ist, an etwas von anderen Rittern und Feen zu erzählen und redet mit Leuten, die nicht da sind. Ja, und so richtig offensichtlich. Ne? da es sich plötzlich ja. so, ne? so, so, so. ich habe euch gesagt. Nein, das geht so nicht. Ja, also das, das wir müssen ihr müsst es ihm sagen. Ja. ja. Ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, das müsst ihr ihm sagen. Genau. Wirklich, also ich bin mir sicher, das müsst ihr ihm sagen. Und wenn ihr es ihm nicht sagt und ich es ihm nicht sage, das sagt ihm keiner. Ja, also eine richtige, wunderbare Also Situation. wirklich, ja. also redet nicht mit der Kamera, also mit euch. Ich auch nicht. Ich habe mit den schwebenden Viechern da oben geredet, diesen ja. dicken kleinen Männchen da, die da rumschweben. Ja. Es sind neun an der Zahl. Neun? Neun. Neun kleine Fettmöpse. Ja. Und dann zehnter, dünner Spargel. Ja. Ja. Ähm, ja so äh, ist das dort. Genau, und äh, er spricht da halt ganz ja, ernst mit denen, ne? also nicht, nicht jetzt irgendwie so, äh, sondern wirklich, ja. mhm. das, er nimmt das schon durchaus ernst, ja? Mhm. auf jeden Fall, aber man stellt fest, er freut sich sehr darüber, dass er Gesellschaft hat, das ja. sagt er auch. Ja. Ähm, ja, er bietet ihm eine vergammelte Fruchtschnitte an, die erst zwei Monate da liegt. Ja, also zwei, Monate. zwei Monate, ja, ja. wirkt ja noch relativ solide. Ja, ja. Und dann redet er wieder mit dem kleinen Volk, das er es auch kleines Volk nennt und nicht auf ja. ihn. Genau. Ja. ja. Und sie haben halt gesagt, dass Jack der Erwählte ist. Ja. Und ja. Oh na. dann, was passiert denn dann? Warte mal. Dann schafft es dann noch irgendwie zu seinen Schuhen. Erstmal geht es darum jetzt, dass Jack ja weiterhin seine Schuhe sucht genau. und ob Jack denn wüsste, wer und für was er auserwählt wäre. Was Jack verneint, weil der hat von Tut und Blasen keine Ahnung und kommt sich einfach nur völlig fehl am Platz vor. Ja, der, der hat noch nicht ganz, also der ist noch, noch, noch, noch, noch gestrigen Abend, ja, der ist ganz noch ganz hochgefahren. Ja, also, ja. Ja, er ist, sucht immer noch seine Schuhe. Ja, das ist immer also, ähm, Ich funktioniere, aber erzähl mir nichts, was wichtig wäre. Ja. Ja, und dieser nette Retter er erzählt ihm eben, dass er als Ritter der Hausmeister Gottes ist. Richtig. Ja, und vor einem Jahr auf dem Donnerbalken tauchten plötzlich diese, äh, dieses kleine Volk auf, lauter kleine, dicke Wesen, ja. hunderte davon, und verkündeten ihm, dass er etwas finden müsste, was er verloren hat, also Gott. Mhm. Ich glaube, man schnarcht. Ja. ja. Und ähm, was Gott verloren hat, zeigt er ihm dann auch in einem Buch, weil dieses kleine Volk hat ihm ja einen Hinweis gegeben. Mhm. In einem Magazin. Und dieses Magazin blättert er auf und dort sieht man einen Mann, der einen Kirch in der Hand hält. Und ja, jeder kennt diesen Mann scheinbar. Und jeder weiß, was der Kirch ist. Mhm. Ja. Und äh, jedenfalls handelt es sich dabei um den Heiligen Gral. Ja. Und er ist in der Burg in der Stadt versteckt und wird vom Roten Ritter bewacht. Und der Retter und Ritter stellt sich als Parry vor. So, übrigens der Retter, Ritter Parry, wie schon gesagt, ist äh, Robin Williams. Ja. Ein fabelhafter Schauspieler gewesen. Ja. Das der gute Jack geht, aber Perry will, dass er unbedingt nochmal wiederkommt und äh, er ist ja sein einziger Freund. und ja. ja, Ja, und er hätte ihn gern öfter da. Ja, und äh, der Jack versteht ja nicht, warum er Perrys Freund sein sollte. Nö, das ist ja, glaube ich, schon mal am wenigsten von all den Dingen, die so passiert sind. Mhm. Ja. So. Und dann kommt er oben raus und stößt mit dem Hausmeister dieses Komplexes, dieses Gebäudes zusammen. Mhm. Ja, der ist, ist nicht, nicht der Aufwand. Glück darüber. Und nee. weil eigentlich ist ausgemacht, dass Perry keine Besucher bekommt. Voll. Und ob sie verwandt wären oder liiert oder ähnliches und er ja. äh, sagt nein, nein, nein. Und dann meint er gut, er blödet er eigentlich in seinem Keller. <lacht> äh, ja. Ja. ja. Seine Worte nicht meine. Voll. Und ja, der gute Perry hat früher oben gewohnt und darf nur wegen seiner Tragödie unten im Keller wohnen. Weil er immer nett zu dem Hausmeister war früher. Ja. Ja. Und der ähm, Perry war wohl früher einmal ein ähm, Professor an der Universität. Hatte eine wunderschöne Frau. Ja. Und äh, als sie dort in einer Bar saßen, kam vor etwas mehr als einem Jahr ein irrer Radiohörer hinein und hat mit einem Gewehr in der Bar um sich geschossen und sieben Leute getötet. Unter anderem auch die Frau von Perry. Richtig. Und dabei ist der Perry dann halt durchgeknallt, so einfach so. Die Sicherung war im Arsch. Ja. ganz klassisch. Ich brauche Neue, aber man hat keine Richtige gefunden, die passte. Ne, Bis auf kleine dicke Männchen, die durch die Gegend fliegen und äh, erzählen, dass er den Heiligen Graal beschaffen muss. Ja, aber weißt du, was das für ein Aufwand, für eine Kraft ist, wenn dicke Männchen durch die Luft fliegen? Das muss ja. das Recht, um ihn oben leben zu erhalten. Natürlich. Man braucht zwar zehn davon, aber passt. Also neun und eine Spargel, aber das passt schon. Ja, und dann stolpert der gute Jack wieder zu seiner Anne. Ja. In die Wohnung hinein. Wie äh. ist nicht sehr glücklich darüber, dass er die Nacht woanders war? Nein. ein bisschen eifersüchtig wie die Dame, ja. Ja, und äh, sie redet dann darüber, dass äh, Gott äh, den Menschen nicht aus seinem Abbild geschaffen hat, sondern nur die Frauen und die Männer Abbild des Teufels, weil die Frauen sich ja vom Teufel hingezogen fühlen. und vom Bösen und nicht von Gutem. Ja, weil da ist ja viel spannender als Gott, ne? Als ja. Gott, ja, ja. Und äh, hin und her und es ist halt sehr eifersüchtig auf ihn, weil er ja bei einer Frau war, obwohl er beteuert er war bei einem Mann. Ja, was ja. ich ihm aber nicht glauben will. Nein, das will ich ihm einfach nicht glauben und, äh, ja. Hm. Ja, dann äh, gibt es wieder einen Szenenwechsel. Dann sind geht äh, der gute Jack äh, wieder in das Wohnhaus, in dem der Perry gewohnt hat. Ach Gott, ja. Und trifft dort einen Hausmeister und der Hausmeister erzählt ihm mal die restliche Geschichte, ja. von wegen er war Professor, äh, war dann ein Jahr lang im Sanatorium. Dadurch erfahren wir, dass die ganze Sache wohl schon anderthalb Jahre her sein muss, wahrscheinlich. Ja. Und weil er im Sanatorium äh, tatsächlich drei Monate war und ein Jahr jetzt unten im Keller wohnt. Wir müssen dann rechnen, ist schon mal ein Jahr und drei Monate. Voll. Plus ein bisschen Zeit davor, Ja, also, also so anderthalb Jahre, Jahr Jahr Jahr Jahr wird, wird, wird wahrscheinlich, wahrscheinlich sein. Wird so gut geschätzt. Also auf jeden Fall mehr als ein Jahr. Ja, wird auch eine gute, gute Zeit ergeben, warum Jack so abgesagt ist. Also ja, so komplett. Ja. Der gute Professor ging ja nach einem Jahr wieder arbeiten, nachdem er aus dem Sanatorium kam und wurde entlassen, weil er angefangen hat, mit Dingen zu reden, die nicht da sind. Ja, und wie gesagt, schon vorhin, weil er immer nett zu ihm war, lässt er ihn halt im Keller kostenlos wohnen und gibt ihm ab und zu mal ein paar ja. äh, Dollar, für was zu essen oder ähnliches. Und der gute äh, Perry glaubt sich halt die Sachen, die er braucht, aus Müll zusammen. Und wenn unten zu viel Müll ist, dann äh, entsorgt er den. Sehr, ja, sehr vorbildlich. Ja. Oh. Jake hat sich auf jeden Fall sehr verändert, seit er dieser Moderator war, ja, also der für den Tod dieser Menschen gesorgt hat, mehr oder weniger. Hier zu sein. Durch seine ja. Aussage und äh, zerfließt ihr in Selbstmitleid, Selbstzweifeln ja. und Selbstvorwürfen, Und ist dann. nicht mehr der gottartige Mensch, der von sich so überzeugt war. Ja, also von diesem arschlöchigen Zyniker ist immer viel übrig. Ja. Das, was man am Anfang gesehen hat, dass er… Äh das ist flöten. Ja. Er ist… Im Gully runtergespült. Wahrscheinlich vor einem Jahr auf dem Donnerbalken abgespült worden, als die kleinen schwebenden Männchen auftauchten. Die jetzt den armen ja, Perry belästigen. Ja, ja ja, ja. Kann man sein. ja, man weiß es nicht. Mhm. Ja, Jack will jedenfalls Perry helfen. Oh ja. Wahrscheinlich, um sich selbst zu helfen. Das wird ganz deutlich, dass es ihm darum geht. Also es ja. also ist keine selbstlose Tat im Grunde genommen, sondern weil er denkt, dass es ihm dann besser geht, wenn er ihm geholfen hat, er nachdem halt, er ja dafür zuständig ist. Genau. So auf die Art wie, ich tu, ich tu dir was Gutes und dann passt wieder, das ist aber ja. Das war halt, das merkt man auch sehr das am ist auch Anfang der ihrer Geschichte, dass es ihm da wirklich, ähm, ja, das ist seine Motivation, wenn ich dem jetzt helfe, dann ist das alles vorbei. Dann kann ich anknüpfen an dem, was vorher war. Und tatsächlich geht er dann los und sucht den guten der tat Was ich in New York als ziemlich sinnfrei achte, eine einzelne Person zu suchen. Ich glaub, das ist selbst nicht wenn sein. sie so auffällig ist. Ja. Und äh, ja. wobei, ja, wenn man denkt, so auffällig ist er ja eigentlich gar nicht. Naja, stimmt, in New York gibt es ja viele Obdachlose. Eben, also ja. da gibt es ja leider doch einige. Und es achtet ja niemand auch auf Obdachlose. Die, die gehen ja alle an der vorbei, es achtet niemand genau. mehr auf die Leute, wie sie auch sind, wer sind. Ja. Was, was sie ja. tun, ob's, was genau sie brauchen, ob sie Hilfe brauchen oder ja. so, ja. Ob sie tot sind oder nicht. Eben, das, das ja. Von Interessiert das Fall? auch niemanden? Ja. ja. Ähm, jedenfalls findet er ihn durch Zufall, was ich für ein großes Wunder halte. Und ja. in dem Moment habe ich gedacht, ja vielleicht hat Gott doch seine Finger im Spiel. Ja. Und der gute Purry ist gerade dabei und beschattet eine arme Frau. Ja. Völlig absurd. Also, ja, eigentlich könnte man sagen: Stalking? Ja, Stalking pur. Stalking? Der stalkt diese Frau schon viel länger. Ja, sagt er auch. Also, das macht sie jeden Tag und dies macht sie jeden Tag. Da merkst du einfach, okay, der ist schon länger hinter dem Mädel her ja, und, und ja. weiß genau, was die tut. Ja. Also sie ist ziemlich tollpatschig. Oh ja. Stößt ständig irgendwo gegen oder etwas um. Ja. Entschuldigt sich bei Leuten, die sie anrempelt. Und Fort. sie ist immer Klöße. Und es fällt ihr immer einer sehr Klöße auf den Schoß. Immer. Jeden Tag. Ich würde mir da Gedanken machen. Ja, vielleicht wäre ein Umstieg auf was anderes gescheitert. Ja. Aber sie liebt Klöße. Ja, sie kommt auch nicht gut durch die Drehtüren durch. Sie ja. Geht immer wieder rein, zurück, rein, zurück, rein, zurück. <lacht> sie kriegt diese Abstände nicht richtig. Äh. Ja. Ja, passiert, ne? Und er, ist halt, ja, er weiß halt komplett ihre Routine, wann ist sie da, wann ist sie dort. Und wenn sie dann da ist, was macht sie da? Oder ja, bei diesem Bücherstand, nicht? schmeißt sie gleich mal alles Mögliche runter. Ja, ja. und dann sucht sie sich, wie sagt er, einen mal aus oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Und das macht sie nur, wenn sie einen guten Tag hat. Ja. Das weiß er schon. Aber er weiß nicht, wie sie heißt. Genau. Aber er folgt ihr jeden Tag. Ja. Der gute, ähm... Jack hat dann ziemlich genug davon und gibt dem guten Perry 50 Dollar, mhm. der meint 50 Dollar? Hast du mit 50 Dollar? Okay, okay, 70 Dollar und drückt ihm dann nochmal 20 in die Hand. Ja, und er wirklich so total so ist, man Ja, schön, okay, wow. Du bist so nett zu mir, auch so ein ja. guter Mensch und überhaupt und ja und oh und überhaupt und ja, ist glücklich darüber, dass er das Geld hat. Ja. Und dann dreht er sich um, er sieht einen Mann dort, der brüllt in einen Telefonhörer, der auf einem Einkaufswagen steht, fuck! Also, man geht davon aus, dass es ein durchkinderter macht und dem gibt er diese 70 Dollar. Und man hat gemerkt, wie Jack weggegangen ist. So, die Erleichtung sagt, so, oh, na, komm, ja, komm, schon mal gut, vielleicht passt hier ja jetzt, ja, vielleicht. Und dann dreht er sich um, ja. er sieht das, wer ihm das Geld gibt, rennt hin. Was machst du da, was machst du da? Ja. Nimmt diesem am Obdachlosen das Geld wieder aus der Hand, das er oh. gerade bekommt. <lacht> das ist sehr absurd, die Szene. Das, das ist, ja, also, ja. Das ja, ist ja. ja. Verkaufen! Verkaufen, verkaufen! Ich kann wirklich. nur sagen, verkaufen, ja. Das ist, ach Gott, <lacht> Mayo! Die haben da sehr schöne Elemente eingebaut. Ja. Absolut. Also, die sind wunderbar. Ich kann nur sagen, vergib mir! <lacht> Herrlich. Na, das finde ich, find ich sehr schön. Also, wirklich in die sind, da kommen wir später noch dazu. Ja, ja. Ähm, das Haus gehört einem gewissen Lenten Carmichael, oh. also dem heilige Gral sein soll und vor dem mhm. stehen sie jetzt und das sieht aus wie ein Schloss. Genau, ein richtig schönes in Terrakottafarben, beautiful. Und ja. äh, der gute Jack sagt, da kannst du nicht einbrechen, das geht nicht. Das Haus ist gesichert, das Alarm gesichert. Ja. Und aber ja. Da ist der heilige Gral drin. Er muss, genau. er muss ja. da rein, er ja. muss ihn kriegen. Und Jack ist eben dafür da, um das zu können, weil er ist der Ausgewählte. Ja, er ist er, der Ausgewählte, er Er muss ihn gerade holen. Genau, ja, er muss das machen, weil ja, er ist dafür bestimmt. Ja, und Jack macht sich halt Sorgen um ihn und dafür liebt der Perry ihn sehr. Ja. Weil er hat selten Menschen getroffen, die sich so für einen anderen einsetzen. Und er versteht halt im Hintergrund nicht, warum er das eigentlich tut. Ja. Und er schreit in die Welt hinaus, in die ihm sich umgebende, wie sehr er ihn liebt und alles. Und, ja. ja, und plötzlich. Dreht er sich um, der gute Perry, und sieht den roten Ritter. Wie Wundervoll. er auf seinem Schloss Schlachtross sitzt, Feuer aus seinem Mund kommt, wie von einem Drachen. Mhm. Und dieser wacht den Heiligen Gral. Und Perry ist erstmal entsetzt, rennt los ja. und merkt, dass der Ritter wohl Angst vor Jack hat. Genau, also, also packt er sich Jack ja, und rennt dem Ritter nach, durch Richtig. den Park durch. Yes. Ja, will ihn kriegen ja, Perry? und eine irre Hetzjagd durch den Park beginnt. Voll. Perry hat sehr, sehr, sehr sehr gute Kondition, Also der ist am flitzen müssen bockbar. Und Jack, ja, ja, der leidet wirklich, denke ich, sehr darunter, dass er so schnell hoffen muss und kommt auch schwer hinterher. Jack hat zu viel in seinem Leben geraucht. Übrigens ja. rauchen gefährdet die Gesundheit und nimmt die Kondition. Hätte er es nicht gemacht, würde er wahrscheinlich mit dem Obdachlosen mithalten können, so eben ich bin tot! Die Möglichkeit besteht, ja. Ja. ja. Genau, also sie, sie jagen diesen, diesen Ritter durch einen wundervollen Park an Menschen vorbei und und und. Ja. Und Bis Jackie nicht mehr kann. Bis Jackie nicht mehr kann. Was übrigens schnell passiert. Ja. Wie gesagt, Rauchen gefällt die Gesundheit und nimmt die Kondition. Also Leute, hört auf zu Rauchen. <lacht> Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass es wirklich einen guten Einfluss hat. <lacht> dass wir einen guten Einfluss haben? Nein, dass das nicht auch einen guten Einfluss also hat, ist eine Kondition oder jede. Ja. Ja. Also, also wir haben auch keinen guten Einfluss auf Menschen. Nein, nein, seht ihr doch. Ja. Ah. Wie gesagt, ich bin Ringträger. Du bist Ringträger. Ringträger. Mhm. Also wirklich. Ja. ja. ja also dann, dann, dann treffen Sie doch jemanden, nicht wahr? Ja. War, war da nicht? Ja, mal. ja, ja. Dann er ruft plötzlich jemand. Hilfe, Hilfe, oh, Hilfe, Hilfe. Hilft mir doch ja. Sehr theatralisch. Ja, wirklich. Für Jack ist das alles zu viel. Aber der gute Perry denkt sich, hey, wir müssen ihn retten. Ja. Wir sind Ritter. Es ist ja, unsere Aufgabe, wenn wir ihn nicht retten, wer soll es sonst tun? Irgendjemand wird sich um ihn kümmern, mein Jack. So als Retterritter muss man und, das schon machen. Ja, ja, ja und äh, Perry meinte, ja, wer soll das tun? Wer soll sich um ihn kümmern? Es interessiert doch niemanden. Hat er gut erkannt. Der ja, und somit kommen sie dann zu einer Person, die unter einer Brücke halb eingegraben im Dreck liegt. Ja. Dort liegt ein fast irrer Mann, äh, etwas sehr exzentrisch. Definitiv. Ja, er will sich nicht retten lassen, Also jacky will sich dann doch retten lassen und hält ihn dann so die Hand hin. Oh. Ja, also, ja. Ja, Der ist ein wenig sehr äh, exzentrisch, <lacht> <lacht> nennen wir es mal so. Ja, und sie bringen ihn ins Krankenhaus, das auch gleich sein Irrenhaus ist. Dort warten sie. Ja, der Mann erzählt dem guten Jack, dass er Sängerin werden wollte. Ja. Also der Mann will Sängerin werden. Ja. Hat einen Schnurrbart. Ja. Und ist sowieso sehr merkwürdig und voll mit Hunde und äh, Katzen und äh, Pferdemis. Ja. Wow. Ja, mhm. ja, ja, mhm. ja das wartezimmer ist voll bis oben hin und äh, es laufen dauernd Angestellte vorbei, aber die reagieren nie. Und wenn man sie anspricht, reagieren sie auch nie, oder? Ja. Ja, ja, ja. Dann kommt ein Junge rein mit einem Stapel Pizza und man Pizza. Und es kommen von überall her Angestellte angeflitzt. Ja. Hunderte! Plötzlich sind da so sind mehr, viele Menschen. Mehr Angestellte als Patienten. Ja. Und ich frage mich, wieso kann sich denn nicht jeder anderen Patienten schnappen und sich nur nicht kümmern? Nein, Pizza. Ja, komm. Die Frage kann man ja so jetzt nicht ernst nehmen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nein, Na, natürlich sind Patienten an sich ja. wichtiger als Pizza. Das ist Der ja. gute Sänger äh, liegt dann mit dem Kopf auf Jacks Schoß und äh, erzählt ihm äh, etwas von äh, Bekannten früheren Sängerinnen und an wen er sich orientiert und ja, voll. überhaupt und sowieso und trifft das voll ab und dann gibt es einen Szenenwechsel. Einfach so. Ja. Und dass wir das Ende des Gesprächs mitbekommen. Wir werden es auch nie mitbekommen. Nee. Das Gespräch ist einfach vorbei. Ja. Für uns. Einfach zack, fertig. Wenn ihr es wissen wollt, fragt ihr Der hat es miterlebt. Bis zum Ende, hoffe ich. Oder er ist auch einfach. Kann auch sein, ja. Wir wissen es nicht. Hm? Wir sind am Bahnhof. Da, da, da. Ja. Wenn man eine Reise tut, aber nein, wir tun doch keine Reise, oder? Ja. Sie suchen dort die Frau, die der Perry so mag. Genau. Diese leicht hörpertsige mit ihren Klößen. Richtig. Ja. Und dort sitzt ein äh, Veteran im Rollstuhl, mit dem, von dem wir vorhin gesprochen hatten, und bettelt. Ja, er denkt, er wäre eine moralische Ampel, denn immer, wenn jemand seinen Chef sich bei seinem Chef beschweren will oder äh, wenn jemand in Selbstmord gehen will oder ähnliches, dann in dem Moment wird er in seinem Unterbewusstsein ihm gewahr, wie er dort sitzt. Ja. Und er denkt dann, hey, ich habe noch beide Arme, ich habe noch beide Beine, ich war nicht im Krieg, mir geht es oh. eigentlich gut, warum ja. sollte ich das denn ja. tun? Und somit tut er es dann nicht. Und für so jemanden hält er sich eben, dieser Kriegsveteran. Und deswegen hätte er das Geld, das sie ihm geben, auch verdient. So, ein Mann läuft vorbei, wirft ihm eine Münze in seinen Becher rein, verfehlt den Becher aber und die ja. Münze fällt auf den Boden. Ja. Und er ruft halt irgendwas nach. Voll. Okay. Irgendwas Unflätiges. Und der gute Jack, der neben meint, du, der hat dich nicht mal angeschaut, der hat den Becher gar nicht gesehen, er hat es einfach nur hingeworfen. Ja. Ja, so sind sie alle. Ja. ja und Jack hebt mal halt die Münze auf und gibt sie ihm. Ja. ja das er hat es auch nicht. wahrscheinlich selbst nur mit Mühe und Not geschafft. Aber er hält sich für eine moralische Ampel. Was ja. ich sehr gut finde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das durchaus bewirken kann. Bei Leuten, die eben sagen, okay, sie haben keinen Bock mehr. Und wenn man dann eben durch die Straßen geht und jemanden so sieht, dann muss ich denkt, ja, okay, eigentlich geht es mir gut. Hm. Ja, kann man mir gut vorstellen. Durchaus, durchaus. Ja, da gibt es wieder ein Säftchen in den schönen Gläsern. Dankeschön. Ja, für ein ja. Säftchen. Der Spender ist schon toll. Er ist toll. Voll. Und dann brauchen wir nicht so oft aufstehen. Ja. Und somit bleibt das Mikrofon entworben. Ja, und ich vergesse es nicht wieder anzustecken, weil ich erst hin und her rennen muss. Und weil ich nicht dran denke, es ihm zu sagen. Genau. Ja. <lacht> Geil. Mhm. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Ja, moralische Ampel. Genau. Dann taucht die Frau auf, die der Perry so mag, mhm. und geht an Perry einfach vorbei. Ja. Sie bemerkt ihn gar nicht. Ja, und er ist absolut verzückt. Ja. Er ist so verzückt. Dass er eine Fantasievorstellung entwickelt, dass alle im Bahnhof tanzen und um diese Frau rumtanzen. Und während sie den Leuten ausweicht, tanzt sie. Und Perry tanzt mehr oder weniger. oder Naja, der tanzt nicht wirklich, aber er geht im Tanzschritt hinter ihr immer so. Aber da muss man echt bemerken, das ist so geil umgesetzt. Ja. Das, ist, das, das, das fängt ja schon im Hintergrund, du merkst schon, okay, an der unteren Bildschirm-Ecke da macht einer Tanzschritte mit jemandem und das kommt so rein, du bemerkst es, gar nicht unangenehm. Das, das, das die jetzt plötzlich alle tanzen, so okay, ja, warum nicht, ja? Das geht echt langsam ja, rein. das wird richtig schön um, umgesetzt. Und am, ja. am höchsten finde ich die zwei Nonnen, die miteinander tanzen. Ja, voll. Zwei Pinguine, die tanzen, herrlich. Voll. Weil die schönen. Mhm. Ja, und dann gibt es wieder einen Schnitt mhm. und Anne sitzt allein am Tisch, ist traurig, ja. hat für Jack gekocht. Und führt Selbstgespräche. Oh. Der ist übrigens immer noch bei Perry. Ja. Der gute Jack. Ja. Ja. Dann ist wieder ein Szenenwechsel zu Perry und Jack. Und die sind gerade im Central Park. Und der gute Perry zieht sich aus und legt sich nackt hin. Steht dann wieder auf und will die Sterne genießen. Ja, so göttlich. Ja, und der gute Jack sagt, zieh dich wieder an, du könntest geschüttet werden. Wie sieht denn das aus? So. Berühmter Radioperator, neben nackten Obdachlosen gefunden. Oh, oh, voll. <lacht> voll. <Der hat> dann... <lacht> Komm, jetzt zieh dich aus, damit dein Willi auch mal ein bisschen Freiluft kriegt, so, so da drum und tanzt ja. drum. Was? Das ist so schön. Voll. Ja. Also ich, echt gut gespielt, doch, ja. Also ich finde die Szene sehr schön, vor allem im ja. Central Park ist das sehr, sehr geil. Ja. ja Nico, bist du wach, ne? Ja. War, hat genug ausgeschlafen. Genug geschnappt. geschlafen? Bist mhm. ein Ja, so, jedenfalls liegen sie dann auf der Wiese, einer nackig, einer nicht. Ja. Und äh, als sie dann, wie gesagt, auf dieser Wiese liegen, wie ähm, Isa schon gesagt hat, erzählt der gute Perry Jack die Geschichte vom Fischerkönig. Oh, die Geschichte vom Fischerkönig. Und die möchte ich euch jetzt nicht erzählen, sonst das habt ihr nämlich keinen Gründe mehr, diesen Film zu schauen. Nein, das, das, das würde zu viel vorwegnehmen, aber... Und viel zu vieles, ja. Ja, das, das ja, ist Dass wirklich... Dass man sie im Film sieht, ist gut, Ja. aber wenn ich es euch jetzt erzähle, wäre es nicht so toll. Nein. Das würde einfach zu viel aber vorgreifen und wegnehmen. Und ja. Aber man merkt, dass die Geschichte auf beide zutrifft. Absolut. Also wie auf beide zugeschnitten. Ja. Auf die durchaus verbundenen Schicksale. Und also auch auf die N. Auch auf die N. Und somit auch auf die nette andere Dame. Den Namen ähm, wir noch nicht kennen. Den Namen wir noch nicht kennen. Ja. Also wir wissen es schon. Dass schon. Ja ja. Ähm, aber aber ihr noch nicht. Genau. Und und Perry weiß ja auch noch nicht, wie sie heißt. Genau. Ja, und der gute Perry hat die Geschichte mal in einer Vorlesung von einem Professor gehört. Und in dem Moment sieht er wieder den Roten Ritter und die Blockade ist zurück. Ja. Immer wenn er sich an sein altes Leben erinnert, kommt ja. dieser Ritter und die Blockade. Ja, das merkt man auch also ganz stark, was er darstellt, der Rote Ritter. Das ja. ist ein sehr gut gewähltes Stilmittel, gefällt mir. Szenenwechsel, wieder einmal, Szenenwechsel. das passiert ziemlich oft dort. Wirklich? Aber ja. warum gibt es in diesem Film immer so Szenenwechsel? Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls ist der gute ähm, Jack zu Hause bei seiner Anne. Ja. Und die sauer, weil er telefoniert. Und er telefoniert mit dem Zwei-Herzen-Verlag mhm. und möchte eine gewisse Lydia sprechen. Richtig. Wie er es rausgefunden hat, die Lydia heißt, weiß ich nicht. ne. Nee. Kommt auch nicht vor. Wird nicht gezeigt. Aber wahrscheinlich hat er irgendjemanden gefragt und ja. er ist ja nicht so wie der gute Perry. Ja, der, der, der traut sich das, also ja. der, kann ich mir vorstellen, hat schon angerufen, hey, bei euch arbeitet doch diese junge Frau irre, mit dieser Mütze und dem, die immer die Klöße fallen lässt genau, die, und die mit dem, dem Helm Coat und so kommt. voll, genau, die, die, die, die, die halt, ne? Und irgendwann, irgendjemanden gibt's dann wahrscheinlich, der dem, auch, dem das auch aufgefallen ist, der sagt, ah, ja, okay, das ist die, und ist die heißt Lydia, ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. ja, und die eine ist, wie gesagt, sauer, weil sie denkt, er hätte eine Affäre mit so Lydia. Ja, weil warum telefoniert er mit einer Lydia? Und warum weiß sie das nicht? und er macht, ja. also Sie macht dort während er am Telefon ist, die totale Szene. Ach ja. Und er will auch einfach nur diese Lydia sprechen. Ja, Eben damit er, ja. <lacht> und dann erklärt er, je nachdem aufgeregt hat, warum er das gemacht hat und dass er Perry helfen will, ja. eben seine Lydia zu bekommen, Voll. damit die glücklich sind, weil er denkt, dass er sich damit auch selber hilft. Ja. Und dass es ihm eventuell danach besser geht. Genau. So, daraufhin nimmt Anne das Telefon und ruft dort selber an. Ja, und sie ist völlig, also sie findet das voll schön, dass er das vorhat. Ja, ja. und ist stolz auf ihn. Voll, also sie hat sich... Ja. ja, und äh, dann übergibt sie, nachdem sie ein bisschen geredet haben, den Telefonhörer an Jack und Jack lässt das Lied. Äh, Agathe Bauer. Genau, ja, danke, das habe ich vergessen aufzuschreiben. Das Lied habe ich nur geschrieben. Das es nicht. das Lied ja. Agathe Bauer. Ja, <lacht> laufen. Und äh, sie ist völlig verwirrt und er erzählt ihr, sie hat was gewonnen und sie ist noch verwirrter, yeah. sie hat nämlich noch nie was gewonnen. Yeah. Und äh, er sagt, ja, in einer Kooperation mit äh, den Kreditkartengesellschaften und überhaupt, ja, habe welche Kreditkartengesellschaften? Ja, alle! alle. <lacht> <lacht> ja, nein, also, hier ist das schon komisch, das war bestimmt die von unten aus der Buchhaltung, genau. die es in die hat. Nein, wirklich nicht, das ist wirklich und wir haben daher und... Jedenfalls man nein, sie hat noch nie was gewonnen, legt auf. Und dann ging es noch irgendwie darum, wegen ein Video, nicht, Dass sie irgendwie geschafft ja, gewonnen ja, hat. Ja, aber sie hat noch nie was gewonnen, deswegen legt sie auf. Ja. Genau. Ich habe mir es aber aufgeschrieben, dass wir es jetzt erzählen, wenn gleich das Beste passiert. Schau. Ja. Denn der gute Jack hm. sagt sagte nur, das wird dann harter. Das wird hart. Oh ja. Für die Arbeit. Ja Und geht dann los und sucht diesen anderen obdachlosen Herrn, diesen Sänger, also den Herrn, der Sängerin werden will. Ja, genau. Den mit dem und unglaublich stylischen schnappt ihn ja, ja, sich. Steckt ihn in ein Kleid mit Stöckelschuhen. Mhm. Äh, Blonde, Marilyn Perücke. Ja, und äh, tatsächlich äh, lässt er ihn dann auch äh, wunderbar ähm, ja, die ganzen Preisschilder an der Kette und so weiter dran. Mhm. Und schickt ihn dorthin. Die Luftballons. Genau. Die Karte. Ja, und oh. der fragt sich ja halt durch, und eine ja. nette Dame am Empfang meint dann: Ja, ähm, die arbeitet hier in dem Bereich da hinten, aber da dürfen sie nicht rein. Ach, du macht mit Sänger. Und geht rein. Und vorbei Rot, ja. und ruft dann: Lydia! Mhm. Lydia? Lydia? Lydia? Lydia? Genau. Lydia? Lydia? Hier Lydia? Lydia? Lydia? Und dann und ich, Lydia, ja, ja. Lydia? Lydia? Lydia? Lydia? Lydia? Lydia? Und, sagt, ja, und dann findet er sie, sie und ja. Ja, sieht sie, gibt ihr die Balance in die Hand, sie ist völlig eingeschüchtert und völlig verwirrt ja. und er fängt an dort zu singen, hüpft auf den Tisch drauf, tanzt auf den Tisch und singt weiter. Oh ja. Er zeigt dann sein zum Glück angezogenen Hintern. Mhm. Nicht so wie der gute Perry zuvor, seinen nackten Arsch im Central Nein, Park. Nein, er hat ein bisschen was Beschichtetes drüber. Der hat noch was drüber, eine Unterhose, denke ich mal, wird ja, das sein. Denke ich auch. Äh, er lüft dort sein Kleid kurz hoch, dass man sieht und hüpft äh, dann wieder runter und äh, geht, ja. nachdem er ihr eine Karte überreicht hat. Richtig. Und sie ist völlig verwirrt und wäre fast im Erdboden versunken. Das ja. Ist die richtig, ist sie richtig schön gespielt, ja. Weil, ja, ich sag mal so, diese, diese Sängerin war halt laut genug für den ganzen Verlag. Und alle haben dorthin geglotzt und alle glotzen immer noch. Yes. Und wenn ich mir sogar ganzen grauen Gesichter und grauen Männchen da anschaue, erinnerte ich mich irgendwie an die grauen Herren von Momo. Ja. Schon. Ja, die fühlte ich mich wirklich erinnert. Tag ein, Tag aus, nur das gleiche tun. Wahnsinn. Ja, voll. Ja, jedenfalls hat die wunderbare Sängerin, finde ich, gar nicht mal so schlecht gesungen. Und äh, hat halt mehr als eine Strophe gebracht, die eigentlich abgemacht war. Ja, aber das macht nichts. Das ist voll okay. Künstlerische Freiheit. Genau. Ja. Ja, und die Gewinnbotschaft ist verkündet. Sie hat gewonnen irgendwie einen Gutschein für ein Jahr Videothek ähm, in dem Videoladen genau. von der Anne. Von der Anne. Ja. Ja. Damit die beiden zusammenfinden können. Ja, ja, und der gute Jack ist natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Auch wenn man das meinen könnte. Ja, also wir haben keine Beweise, dass es eventuell nicht so, nicht so, nicht so, so ist. So. Ja, nicht. Ja, jedenfalls, <lacht> der, der gute Jack ist ja nicht blöd und hat sich ja. den Perry geschnappt. Er hat ihm ein, über seine Drecke-Klamotten ein Videoshirt angezogen. Einfach nur ein, so ein drüber. Einfach hat er mal so durchs Gesicht gewischt und geht ja. schon, passt schon, passt schon. Ist immer noch verschmiert, hat immer noch blutige ja. Stellen und so weiter, aber das ne, passt eh. Das weiße ja. Shirt macht alles weg. Genau, Und ja. damit sieht er gut aus. Ja. Und der soll dann dort so lange tun, dass wird er arbeiten bis die auftaucht. Was in dem Moment auch prompt passiert, ich muss sagen, das, das ist die zweite göttliche Fügung gewesen. Wirklich aber. Er zieht sich das Shirt an, wieder ein bisschen abgedäpfelt und plötzlich kommt auf. die Lydia rein. Ja. What the? So was gibt es hier im echten Leben. Nicht. Ja. Lydia Sinclair. Lydia Sinclair. Sie schaut sich dort ein paar Sachen ab, räumt Regal ab, sucht dann ja. nach einem Musical von einer... Mit Esther irgendwie... Uh, Williams? Williams, ja. ja Esther, Esther Williams, Williams ja. ja. Danke. Esther Williams, ja und das haben sie leider gerade nicht da. Beziehungsweise gar nicht da. Ja. Weil so einen Schund wollen die da nicht haben. Aber das sieht man nur an den Gesichtern. Und an Anns Gesicht, das immer weiter sich ja. verzerrt. Hab ich schon geordert? Ja. Ach, bald da. Da. Ach, der Hansi ist bald jetzt jetzt da. Nein, aber kommt noch. In sechs Tagen ist es da. Ja, da komme ich dann wieder und will ja. gerade gehen. Und meint dann der gute äh, Jack, sie haben ihre Karte vergessen, Ihren Mitgliedsausweis. Ja, sie kommt zurück, will abholen, ja. sieht dann die Nägel von der Endmann, sie haben schöne Nägel. Vollmutig, muss man sagen, für dieses Mädel, dass die das einfach ja. sagt, ja? ja, weil so vom Verhalten her. Ist sie die ist übelste ja. Kirchenmaus. Ja, also das ist schon ja. ein ziemlich großer Schritt einem Menschen zu sagen, von dieser Warte aus, du hast schöne Nägel, ja, Check ja, ist ähm, natürlich nicht ja. dumm, ne? ähm. ja. Und will dann natürlich das gleich nutzen und Ann verdreht nur die Augen und meint, ja 40 Dollar hat es gekostet. Sie war früher mal im Nadelstudio tätig. Und ja, macht sich selber und das kostet 40 Dollar. Und dann steht sie da, die gute Lydia und ja. 30, 40, 70, 20, 50, 40, ja, ja, na gut, ja. das geht. Na gut. Ja. Sie hat kalkuliert. Genau. Hat man deutlich gesehen. Ja. Und auch gehört. Ja. Es war sehr interessant. Die Kalkulation war wirklich sehr interessant. Ich kann bis heute die Rechnung nicht nachführen, für sie. <lacht> <lacht> aber sie scheint zu stimmen. Ist wohl auch gern. Ja, dann ging es natürlich ja. um den Termin, ne? Ja, und äh, sie wollte nicht den Abend, aber dann hat äh, der gute Jack sie überredet, doch den Abend, das zu machen. Und die Anne konnte halt Ja. ja. Hat er ja, dazu gesagt. gesagt. Ja, gut, dann der ja. Abend. Ja, da sie ja halt den Jack auch liebt, also sie liebt ihn wirklich. Ja. Das hat sie dazu gesagt und sie will ja auch, dass es ihm gut geht und man merkt auch, dass es ihm echt scheiße geht ja. und er völlig durch ist und dass er halt bei diesem Projekt, beim Projekt Perry aufblüht. Ja, ja, ja, das merkt man. Auch wenn sie glaube ich noch nicht so genau weiß, ja, inwiefern diese Hintergedanken, die er dafür hat, sich dann auf sie auswirken werden. Ja, ja, also das ist sie glaube ich nicht bewusst. Nein, überhaupt nicht. Sie freut sich einfach, ja, okay, schau, es wird wieder, er baut sich auf, er hilft dem, er fängt sich, ja. Und das, glaube ich, ist das, was sie auch ja, da so mitgehen lässt. Ne? Und mit dem einfach, ja. Sie merkt, ja, es geht ihm langsam gut. Er wird wieder. Mhm. Lass mich raten: Szenen wechseln. Wow! Ähm, Perry ist oben im, äh, in der Wohnung bei denen, ja. ist dort und die gute Anne mag ihn nicht besonders. Beim Reden wird es dann etwas besser, Aber vorher, dass sie ein bisschen auftaucht ja. und nach dem Reden oder beim Reden am Ende des Redens macht er eine anzügliche Bemerkung und es ist schon wieder vorbei. Ja. Mit dem gebärfreudigen Körper. Noch. Ja genau ja. und das ist dann vorbei wieder. Ja. Dann kommt Lydia, um sich die Nägel äh, machen zu lassen. Und der gute Jack schnappt sich Perry und macht ihm eine Gesichtsmaske. Oh ja, so auf die Art wie, ja, wie war das? Wir haben den Schlamm doch gerade abgemacht. Ja, mehr Flammen. <lacht> ja, genau. Er wurde geduscht und gebadet und ja. äh, wird auch oh. eingekleidet in einen Anzug, den oh. sie an seinem Körper festzackern. Das ist auch so Aber Oh Gott, ja. Ja. Ja, man erfährt beim Gespräch von Anne und äh, Lydia, dass Lydia solo ist. Genau. Und das sie sich, dass sie ja auch nie dieses Dating hatte und dass sie das also dass sie das total zerdenkt überdenkt und in ja. alle richtungen nur im hirn sich abspielt dass es gar nicht irgendwie muss ja. ich auch ab und zu mal ein liebesroman kauft und liest und äh, genau. sie sowas noch nie in wirklichkeit erlebt hat und äh, ja. ja dass sie alle ja nur was eine wollen von ihr ja. wenn überhaupt und ihre mutter ruft jeden tag bei ihr an und fragt und hast du schneiden hast du schneiden genau. das geht ihr ja so auf die nerven und sie ist so ja. froh dass sie ausgezogen ist übrigens taucht sie auf weil sie ordentlich alkohol zuge Steckt, bekommt oder zugeschüttet bekommt yeah. und am ende sind die beiden frauen ziemlich angetrunken oh ja und der gute jack kommt rein und fragt hey wollt ihr mit chinesisch essen gehen wir gehen chinesisch essen ja, ja wer lydia, hat lust wer hat lust ne ja, ja. lydia ziert sich ziemlich aber dann überreden sie doch mitzukommen und es wird ein schöner abend ja, perry ist eigentlich auch nicht so hm? es wird ein super abend ja. sie kalkuliert übrigens vorher natürlich wieder mal die kosten die sie dafür hat fürs weggehen ja. Aber es funktioniert und deswegen sagt ich dann doch zu. Und das, da, da, da gab es ja auch diese liebe Geste vom Jack, der gesagt da du hast du mein Götterschl. Ja. Du kannst alles zahlen dann heute Abend und, dann, und das äh, macht einen guten Eindruck. Genau, und, du machst einen guten Eindruck ja. und es sieht so aus, hättest du Geld und nichts. Voll. Das fand ich auch sehr lieb von ihm. Das war eine schöne Geste und das war das erste, ja. wo ich mir gedacht habe, hey, das war jetzt nicht unbedingt so kalkuliert auf, sein, auf seinen Wunsch hin, dass ja, das ist einfach, dass es einfach zerquickt ist, sondern einfach hier, das wurscht, komm her, das macht einen guten Eindruck bei ihr. Egal, nehm. Ja. fand ich gut. Ja, und Perry und Lydia haben auf dem Weg dahin miteinander geredet mhm. und er hat ihr gesagt, dass man sehr viele schöne Dinge im Müll finden kann und zeigt ihr dann so einen Stuhl, der aus einem Draht geflochten ist, mit ja. einem einer Herzlehne. Voll. Der war wirklich schön. Das war ziemlich süß, ja. ja. Und sie ist halt völlig irritiert davon und weiß überhaupt nicht, was sie davon halten soll. Ja. Und wo der Schuh landet, weiß man auch nicht. Na, stimmt, ist das, das danach irgendwie. Das einfach ist mehr. Aber egal. Aber trotzdem eine nette, nette kleine Sache. Ja. Ja. Genau. Jedenfalls gehen sie dann zu diesem Lokal. Mhm. Ähm, Jack und, und Anne sind hinter den beiden und beobachten mit Argus Augen, was passiert. Geht miteinander. Ja. Und äh, Anne versteht halt überhaupt nicht, warum er sich um diesen Perry so kümmert. Ja. Er sagt ja auch nicht, dass er Schuld daran hat. Ja, stimmt, das hat er ja eigentlich nie. Nein. Na, hat er ja eigentlich nie eröffnet, warum, genau. Nein. Ja, voll. Nur, dass er denkt, er fühlt sich dann besser. Ja, eben darum kann sie auch nicht seine Motive, seine eigentlichen Motive nachvollziehen, ne? Weil sie das halt nicht, ja. ja. Jedenfalls bei diesem Essen fällt dauernd irgendwas runter oder um. Es ist absurd. Wirklich absurd. <lacht> so was habe ich noch nie gesehen. Und Paris ist so von der Lydia und ihrer Topwatchigkeit angetan. Und er verdreht ständig die Augen und äh, der gute Jack äh, dreht immer nur sich weg, wenn er so runterfällt oder durch die Gegend fliegt. Ja. Und ich muss euch sagen, dieses Essen vertrugt sich nicht mit meiner Realität. Wirklich nicht. Es war schon sehr verrückt. Ich dachte, dieses Essen gehört bestimmt in eine andere Realität hinein und ja. nicht in meine. Paralleluniversum. universum Ja, wahrscheinlich. Mm -mm. Naja. Jedenfalls ein sehr akrobatisches Essen. Aufwendiges Essen, wo Essen? Auf Ja, genau, wo, wo das Essen sehr viele Wege macht, bis es dann irgendwann mal vielleicht im Munde landet. Oder auf Boden. Oder auf Boden. Am Ende fängt der gute Perry an zu singen. Ja. Und bis auf das Personal ist kein Mensch mehr in diesem Restaurant. Ja. Und das Personal steht schon dort mit Feger, Besen, Schauf und Ähnlichem bereit, um den Boden zu kehren, ähm, dass sie keinen Flammenwerfer dabei hat, den Boden auszubereiten <lacht> ist doch schon das Einzige. Aber wow. sieht wirklich so 15 Leute Personal und die vier am Tisch. Und alles leer. Voll. Und auf dem Tisch, wo sie waren, war auch die Beleuchtung ganz, ganz hübsch und alles. Und überall anders war alles aus. Ja. Und ich kenne das von hier, wenn man das letzte im Restaurant ist, wo es kurz vor Ladenschluss ist, dann kommen die Leute an und bitten einen zu gehen. Ja? Da nicht. Die durften bleiben. Stimmt. Ich will nicht wissen, wie viele 100 Dollar die da versoffen und verdienst da haben, damit die bleiben durften. Ja, falls das nicht sogar irgendwie vorher, also bevorher arrangiert war, mhm. Weißt es schön dass, dass der Jack da vielleicht einfach sagt: Hey, du, besonderer Abend, ja. können wir da heute ja, sitzen bleiben? So, ja. ja. Aber Perry geht dann mit Lydia, also ähnlich hin und äh, der gute Jack geht mit Anne. Ganz genau, die trennen sich dann, die vier. Ja. ja. Ja, Jack und Anne gehen halt zu N nach Hause oh, ja. und Anne sagt, die bist stolz sie auf ihn ist. Ja, sind halt relativ flirtatious, die beiden und haben sich recht amüsiert auch über, über das Essen. Und ja. Die beiden ja und dass sie eigentlich beiden. gar nicht zusammenpassen, aber doch irgendwie zusammenpassen. Genau. Und äh, ja, Anne ist eben auch stolz, weil sie etwas, weil er etwas sehr schönes für Perry getan hat. Wirklich ehrlich stolz auf ihn, Ja, kann man echt sagen. Ja. Voll. Und dann stehen Sie in der Nähe von Lydias Haus, also Perry und Lydia. Genau. Der Szenenwechsel. Lydia, genau. ja. Und äh, sie redet ihre Kopfkalkulation durch, er geht mit nach oben, trinkt einen Kaffee und er sagt, ich trinke keinen Kaffee, genau. interessiert sie nichts, sie redet weiter, ja. ja und dann dies und das ja. und dann ein Schmusi hier, ein Schmusi da, ein Kussi da und dann wird sie hier ja. und dann haben wir eine Nacht, die wird vielleicht auch noch schön sein, dann okay. gehst du am Morgen nach Hause genau. und ich höre nie wieder was von dir. Genau. Sagst du Sagst vielleicht, noch, du vielleicht du musst an, an. Und dann ja. können wir uns vielleicht wieder treffen, es passiert es eventuell nochmal und dann trinken so, ja, und und wir uns wieder vorbei. Kaffee und ja, dann wieder, ja, ich trinke keinen Kaffee, ja. so lustig, ja. also, dass ich, ich merke, sie hat gerade wieder totale... Ja. in ja, Ihre Kalkulation. Ja, diese, ja. Voll ja. Ja. Voll. Das ist äh, ihre Superkraft. Ja. Und dann das gibt sie ihm den Aufpass. Gut. Genau. Ja. Und sagt, nein, das möchte sie nicht für sich. Genau. Sie will diesen Herzschmerz und so weiter nicht. Dann geht sie halt weiter und, und er wartet kurz ab und folgt ihr halt dann. Hey, du, warte mal, Lydia. Ne? Ja. Er geht ihr nach und sagt dann: äh, äh, Du, äh, ja, äh, warte. Ich, also, es ist so, ich liebe dich ja schon so lange. Ja. Und sie glotzt ihn nur an, so, Hä? Eigentlich kenne ich eigentlich dich ja das, viel länger schon. Ne? Also, ja. Ist da auch sehr Fischmundel. So, What? Ich mir. Vergib mir. Vergib mir. Meine Güte. Also, ja, ich kenne so, dich eigentlich ja. schon vor lange und ich liebe dich. Und ich will auch nicht. also ich ja, will schon mit dir raufgehen, aber muss ja nicht jetzt sein, so auf die Ohrte, und ich hätte schon diesen ersten Kuss, weil der soll ja der Tollste sein, und sagt ihr halt voll, vollen Herzens raus, was, was in ihm gerade vorgeht. Und dass er schon irgendwie ja. stalkt, sie beobachtet schon sehr lange, und so weiter und so fort. Und, und die Reaktion äh, von ihr, erstaunlicherweise jagt dieses Stalker nicht zum Teufel. Ja, Nein. was zur Hölle geht mit dem Mädchen. Also wenn Sie nicht, ist sogar angetan davon. Ich finde das super. Ja, und sie hat nicht mal Angst vor dem Bürokloppen. Also, wo Miana sagt: Du, ich liebe dich, ich kenne dich schon viel länger. Ja. So, ähm, und sie sagt dann zu ihm: Ja, du darfst mich anrufen und geht hinein. Ja. Dummerweise hat sie vergessen, ihm die Telefonnummer zu geben. Der steht und Du hast vergessen, mir die Nummer zu geben. <lacht> Aber er ist völlig nicht, nicht zur Tür gegangen und zu sagen: Hey, nochmal anklopfen, hey, du deine Nummer, sondern steht einfach da und. Das ist völlig verzuckt. Ja, total, der ist total ja, hin und weg von ihr. Der ist völlig. Ja. Gemacht durch Wolke 7, klar, dann ein je nachdem, ja, ja, also total. Dann, ja, ja, dann steht der gute Perry auf der Straße vor ihrem Haus, schaut dort noch hoch, so ein bisschen verzückt und plötzlich taucht wer auf da, der, rote der rote Ritter, ja, okay. und dann geht alles, dann geht die Jagd, ja, und diesmal hat. Ja, läuft eher vom Roten Ritter weg. Ja, und hat Flashbacks. Vom oh, Mord ja. an seiner Frau, genau. zum Üble sogar. Ja, also sehr deutlich. Hier. Und da merkt man halt auch, okay, diesmal bei dieser Hetze ist der Reiter auch wirklich Mich schnell und, und böse. Ja. Und also das, das merkt man wirklich, dass. Ja, und der ja. rennt ihm halt äh, vor ihm davon, rennt ja. an Leuten vorbei, die ihn verstehen, das anschauen. Er schreit ja. die ganze Zeit, reißt sich die Haare aus. Ja, ja. Ähm, rupft an sich rum, hat eben diese Flashbacks, wie gesagt, kriegt ja. fast einen Anfall, tobt rum und äh, ja. Rennt einfach nur um sein Leben. Rennt vor ein Polizeiauto, ja. das an ihm einfach vorbeifährt. Voll, voll. Und rennt dann zum Fluss. Und am Fluss kniet auf dem Boden und schreit vor sich hin. Und durch Zufall kommt ein Auto mit drei netten jungen Männern an. Sehr sympathische junge Männer. Sehr sympathische, gleiche junge Männer das erste Mal, ja. ja. eben, drum sind sie ja so sympathisch, Super, dass sie, aber, können sie noch nochmal machen. Aber diesmal haben sie kein Benzin dabei haben sie nicht Nein. haben wir nicht gesehen stimmt Nein. ja kein Beziehen dabei sie gehabt sie haben nur zusammen geschlagen mit Stangen mit Knüppeln mit, haben ihn mit Tritten. Ordentlich ja. haben ordentlich verprügelt ja. ja also das ist ja und haben ihn geschnitten und er hat dann nur dort gestanden riesige Augen und hat die ganze Zeit sein irres Lachen und Schreien gehabt ja Dieses Lachschreien voll das ist einfach nur ja. Aussetzen einfach nur fertig ja. Und äh, Jack, 10 wechseln schon. Nächster Zähnwechsel. Tag. Ja, genau, nächster Tag. Jack äh, sitzt äh, am äh, Wohnzimmertisch auf dem Sofa ja. und redet mit seinem Agenten. Genau. Glaub, und am Dienstag kann er wieder anfangen zu arbeiten. Ich glaube, Lu hat es ja. Ja. Und Anne ist darüber sehr glücklich. Ja. Dass Jack endlich wieder was aus seinem Leben machen will. Nachdem sie kurz eifersüchtig ist, weil wer ist denn Lou schon wieder? Ja. Kann auch eine Frauenabkürzung sein. Puh. Ja, eh? Man weiß ja nie. Ja, eh? E egal. So. Aber sie träumt davon, mit ihm in eine größere Wohnung zu ziehen und so weiter. Ja. Aber Jack ist davon nicht so angetan. Er meint du, ich will es langsam angehen. Er will eine Weile allein sein, alles auf die Reihe bekommen, nachdem jetzt das Ganze so schiefgelaufen war und so weiter. Ja. Und äh, ja, sie sagt ihm, dass er einen Scheiß weiß äh, und ja. äh, dass sie böse auf ihn ist. Ja. Und er sagt ihr, dass er nichts weiß und ob er es liebt, weiß er auch nicht und überhaupt nicht ja. so und er ja. wird jetzt seine Sachen packen und am Abend gehen. Und als er ja. gerade aufstehen will, klingelt das Telefon. Und Jack geht ran. Mhm. Jack geht ran. Eine nette Stimme scheint ihm was von einer Geldbörse zu erzählen. Ja, Geldbörse? Was? Mhm. Meine? Kunden? Was? Wo? Was? Und sein Gesichtsausdruck wird immer. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Ja. Also uh. ihm wieder eingefallen sein, hier, warte mal. Wo ist, wo ist mein Geldbörse eigentlich? Wer hat Ach, das nochmal? das ja, hat Ach, ja der ja. gute Perry, ja. Ja, ja, oje, oje, oje, okay, genau. Und die Szenenwechsel. wechselt und Jack sind im Krankenhaus ja. und reden mit einem der Ärzte. Starren ja. runter auf einen armen Perry, der komplett eingegipst mit Kopfverband, ja. mit Armbruch, mit, mit Beinbruch, mit man nicht, was darum ist, liegt. Ja, alles. Und alles. Äh, ja, der Arzt sagt: Ja, er ist in einem katastonischen Sta eine katatonische äh, katastronische äh, Starre gefallen. Ja, so sagt er katatonische ja. Starre, ja. Gefallen. Und äh, wann er aufwacht, wissen Sie nicht. Es kann sein, drei Tage, drei Monate, drei Jahre. Ja, oder eben wieder so. Oder in 13 Monaten, wir setzen ja. mal. So. Wobei wir dann wieder einen 13 Monats irgendwas haben, was mir ja. irgendwie nicht ganz passt. Eben, habe ich dir vorher schon gesagt, ja. bevor man kurz ja. natürlich ja. Aber ja. das ist auch nicht wichtig für den Film. für Film. Ich wichtig. denke, dass sie da einfach nur sich selbst vertan haben. Seh, was aber gut. auch egal ist, ist weil es ist Zeit vergangen. Und wir denken halt ja. anderthalb Jahre etwa werden vergangen ja. sein seit dem Vorfall. Ja. Oh. Und ja, von dem her. Er liegt halt wirklich, also Jack spricht ihn an. Und es rührt sich nichts. Also der, der liegt einfach da, vergibst und mit, mit Schrammen im Gesicht und ja. ja. und N meint dann, dass die Amelie ja wirklich kein Glück hat. Ja, genau. Und ja, dann endet eigentlich diese Szene. Ja, die N geht weg und er steht auf der Empore dann vom Krankenhaus. Ja, ich rufe dich an. Hm, und das ja, war's dann. Das war's, oh, ja. Szenenwechsel. Szenenwechsel. Jack arbeitet wieder beim Radio. Und es läuft der Hit, na. Ne? Hit the Road Track. Hit the Road Track. Der Hit. Ja. ja. Voll der Hit ja. ja, und äh, dann hat er ein paar Anrufe und so weiter und äh, sie fahren dann, zu, oder das wiedersehen szenenwechsel ja. Und Jack steigt mit seinem Agenten aus einer Limousine auf, weil sie mit Vor einem TV-Moderator oder TV-Produzenten ähm, ja. sprechen wollen. Genau, also sie sind auf dem Weg zu einem Termin und sie steigen halt aus und gehen halt in Richtung dieser Sender, dieses Senders. Und, und der auch. Sängerin taucht auf. Ja, da ist er wieder. Der Sängerin taucht auf ja. und äh, will, äh, erkennt Jack und will mit ihm reden. Genau, einfach nur mit ihm quatschen und dann kommt gleich so ein security mann Schiebt ihn weg und ja. fragt, ob er ihn kennt und ja. äh, Jack geht einfach weiter. Jack schaut ihn zwar an, aber reagiert nicht. Dreht sich um und geht. Eine traurige Szene, wie ich fand. Ja, ich finde auch, das ist total schlimm. Er ist wieder in seinen alten Verhaltensmuster ja. zurückgefallen. absolut. Ihm ist alles egal und ja. er, er, er, er. Ja, es ist ihm nicht mehr wichtig. Ne? Ja, und dann kommt er das Büro von, äh, Büro von Q. Genau, dann kommt der dann gute er zu Q. Producer Q. Ja. ja, ganz klar. Das Gespräch dauert nicht sehr lange, weil Jack am Fenster steht, rausschaut. Ja. und, dann, und ähm, dann. redet er halt mit seinem Agenten, also mit dem Agenten von Jack und kurz mit Jack und Jack meint, ja, er muss kurz weg und dreht ja. sich um und geht. Und dann meint er, in der, der Q nur noch: Ja, geht es jetzt wieder so los wie damals oder wie? Ja. also er hat seine Q nicht Nein, ich, man, ich kümmere mich darum, das ist überhaupt kein Problem, er wird nur mal aufs Klo müssen. Und Jack eilt hinaus läuft über den Platz vor diesem Haus ja. und sucht nach der Sängerin. Aber er konnte der Sängerin. Nicht der Sängerin der äh, ja war weg. Genau, der Sängerin ist weg. verschwunden. gefunden. Dann geht Jack in den Keller von Perry. Genau. Und ändert sich auf einmal an den Gral. Genau. Und er schaut sich so um und und dass eben der Wählte sein soll, der den Gral ja. finden kann als Einziger. Ja, und findet auch den Pinocchio dort liegend. Ja, genau, den so, Pinocchio. Den Pinocchio nimmt er sich, schaut kurz die Bücher an, die der Paride hatte und geht dann mit dem Pinocchio zu Paris ins Kackenhaus und legt ihm den Pinocchio ins Arm, in den genau. Arm. Ja, dann taucht plötzlich Lydia auf und der gute Jack versteckt sich vor ihr. Mhm. Die sorgt sich wirklich um ihn und meint dann zu einer der Krankenschwestern, ich habe ihm doch so mintfarbene Laken mitgebracht. Wo sind die denn? Ja, der Doktor hatte einen Mist geschickt mit der Nadel und die sind jetzt in der Wäsche. Ja, ähm, ja. Da, wenn man die Zeit bedenkt, damals war es ja so, dass die Krankenschwestern noch schlechter bezahlt wurden als heute. Okay. Und das Personal hat das mal Sachen, die mehr wert waren, als das, was sie zu Hause hatten, mitgenommen und äh, dann eben gegen Altes ausgetauscht. Weil es hat ja meistens eh keinen interessiert. Ja. In dem Fall ist man nicht. Ich denke, das wird eine Anspielung darauf gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann gut sein, hä? Ne? So. Hm. Der Pinocchio liegt bei ihm und dann. dann haben wir, glaube ich, wieder einen Szenenwechsel. So. Ja. Nein, eigentlich nicht. Hm. Jack, äh, Perry. Äh, Quatsch. Jack? Jack geht zu Perry, nachdem weg. Lydia weg ist. Ja. Und redet mit ihm. Er fleht ihn an, aufzuwachen. Was muss er denn nee, tun? Nee, wieder aufwachen, ne? Er redet erstmal darum, wie geil es bei ihm läuft, oh, ja, dass er jetzt stimmt. in dieser TV-Talkshow die äh, bekommt. Und äh, äh, ja, ähm, er fühlt sich äh, schuldig wegen ihm. Ja. Aber es kann nicht sein, weil es ist ja nicht alles seine Schuld und überhaupt. Und und nur mal den Fall. Gesetzt den Fall. Also wirklich nur das Fall ist. Also ist ja. rein hypothetisch des Falls, wirklich rein hypothetisch des Falls, dass ich dir den Gral besorge, dann wachst du doch auf, oder nicht? Ja, <lacht> ja. genau, er also merkt richtig seine Verzweiflung ja. so, okay, ich will, dass das ja, dass das für mich besser wird und ja. Ja, aber in dem Moment will er auch, dass Perry genau. zurückkommt, Wollte weil er Perry sagen? tatsächlich genau. mochte. Er, er, er versteht dann, dass es da eben nicht nur um ihn geht, geht, geht. und dass es ja. eben eine Verbindung zwischen den beiden genau. gibt. Und Wobei das, ja Jack schon länger weiß, dass er an dem Unglück von Perry ja, schuld ist. Also das, das war ihm, glaube ich, sehr schnell klar. Wie der Hausmeister ihm die Geschichte erzählt hat, wusste er Ja, und ja. er sagt dann auch, weißt du was, ich hole den Gral, aber das tue ich nur für dich, Perry. Genau. Und das nimmt man ihm dann auch wirklich ab, dieses nur für dich. Ja. Und das schönste der Sache ist, er sagt dazu ihm, dass er geht, lauf bloß nicht weg. Ja, voll. <lacht> Das ist ja, sehr so geil. geil. Ja. Das fand ich auch sehr schön, da haben sie eine sehr traurige und sehr gefühlvolle Szene mit etwas Humor wieder abgerundet. Ja. Das haben sie den Film ein paar Mal sehr gut gemacht. Ja, weil das wäre sonst sehr, sehr schwer geworden. Von, ja. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Die Aufnahmen läuft immer noch gut. Puh. Uh, also die Aufnahmen läuft immer noch, ihr uns immer noch. Ja, falls ihr sie zu sehen kriegt, liebe Leute. Ich denke schon. Ich glaube auch. So, äh, Szenenwechsel. Gut. Der gute ähm, Jack bricht mhm. als Robin Hood-Verschnitt in dieses Schloss Jetzt ein. Ist ein wunderbares Outfit dabei. Ja. Und hat auch, glaube ich, die Utensilien dabei, die, Barry, die Perry so hatte. Ja, ja. ja. ja. und schießt einen Pfeil mit einer Steinschleuder <lacht> <in den> auf. <lacht> das ist völlig absurd. Man kann Pfeile mit Steinschleuder schießen. Es geht wirklich. Ich habe es mal getestet. Es funktioniert. Glaube ich, ja. Aber nicht so weit. Und ja, und wahrscheinlich auch nicht so. Genau. Nein. Aber Weil es ist äh, egal. Wie auch sei. Wie auch sei. Es Wie hat egal. funktioniert. Also ja. Eine göttliche Fügung hat gewirkt, dass es funktioniert. Die dritte? Ja. Und er schafft es tatsächlich nach oben zu kommen, hängt dann irgendwann an diesem Turm dran, Boah, ja. schwenkt hin und her, und hält sich fest und meint dann nur: Zum Glück schaut in New York nie jemand nach oben. Ja, es ist wie das wunderbare herrlich. Ja, herrlich ja. Ja, und er bemüht sich da halt ab, dass er oben dann raufkommt. Er schafft es nach oben zu kommen, ja. ist auf der Treppe, schafft es auch rein in den Turm und dann läuft ihm ein Mann entgegen auf der Treppe und er versteckt sich. Ja. Der geht aber in die Bibliothek oder ähnliches und setzt sich dorthin. Ja, kurze Zeit später bricht dann auch der gute äh, Jack in die Bibliothek ein mhm. und äh, sieht den Mann halt dort sitzen mit einem Glas Schnaps, ja. auf den Kamin starren, in einem großen Ohrensessel. Und er schleicht sich halt an die Seite ran, an die Bücherregale und schnappt sich dort den heiligen Gral, Der den er auf dem Bild gesehen hat. Der illuminiert auf diesem Regal ja. steht. Und ja, wenn du das siehst... Melanie Carmichael, Dezember 1938. 32. 32, 32 ja. 30, ja. ja. Ja, ja. Steht auch hier 32. Was okay. 32. Ja. 32. Ist, ja. Ja, der Mann äh, lässt, plötzlich, also Bronzes, lässt plötzlich sein Getränk fallen, es klirrt zu Boden, rollt dort kurz ein Stück ja. und dann, äh, äh, ist, ja. der gute ähm, Jack will erst gehen. Dreht sich aber um und schaut ihn doch an, schaut ihm die Augen und so weiter und steht fest, dass ihm wirklich nicht gut geht. Ja. Was er hat, weiß man nicht, wahrscheinlich Herzinfarkt oder sowas. Möglich, war ja doch ein recht alter Herr schon. Also. Ja. Er tischet ihm die Wangen und so weiter, hey komm zu dir, komm zu dir, ja. Ja, wirkt voll. nicht. Und dann geht er weg von ihm und zur Treppe hin, mit dem Grad natürlich, mhm. und will nach oben gehen, wieder auf seinem Fluchtweg, der er davor hatte, raus. Und jetzt scheint ja. anders. Geht nach unten und geht zur Eingangstür, wo dieses nette Signal genau, ist, die, diese, diese Laserschranke, Laserschranke ist, ja. Ja. öffnet die Tür, dass der Alarm losgeht, und lässt die Tür auch offen stehen, flitzt dort raus und verschwindet in der ja. Nacht. Und hat sozusagen auch noch diesen netten Herrn gerettet. Ja. wo ich mir auch gedacht habe, das schon ja für das. Ja, schon langsam ja. begreifst du, ja? So ja. langsam hat Und, das so. Äh, die nächste göttliche Fügung. Ja, er wurde nicht täuscht. Nicht nur das, sondern er hat den Herrn auch gerettet. Ja. Und dass er genau in dem Zeitpunkt, wenn der Mann sein Herzinfarkt bekommt, da drinnen ist, mhm. ist ja schon mal so ein Riesenzufall wieder einmal. Ja. Also, wenn da nicht Hausma der Hausmeister Gottes seine Finger mit dem Spiel hat, dann weiß ich auch nicht mehr Vielleicht hat er auch einen Herzinfarkt bekommen, weil er da war. Ja, der hat es ja nicht gewusst. Wow. Hm. So. Aber ja, dann eilt gut der gucken, gute ähm, Jack ja. wieder ins Krankenhaus mit dem Gral in der Hand. Dort schlafen alle Folgten. Weil das ist mittlerweile kein Krankenhaus mehr, sondern ein Irrenhaus. Ja, also er wurde ja verlegt, genau. Ja. Und äh, ja, ähm, auch äh, natürlich schläft Perry und Jack geht zu ihm ans Bett und gibt ihm den Gral in die Hand, steht ihm den richtig schön so drauf, legt seine Hände ja, drumherum genau. und sagt ihm, hier, ich habe ihn für dich, jetzt mach doch auf. Und als er nicht aufwacht, ach, du brauchst noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja, klar, ja. verstehe ich. Und dann, ja. und dann schläft er ein. Er sich hin und schläft halt so. Ja. Ja, am ja, Morgen wird er dadurch geweckt, dass der gute Perry wach wird und mit den Händen äh, rum sich greift. Und er schaut ihn dann an, schaut ihn lange an und meint dann, ich hatte einen wunderschönen Traum, ich hatte eine wunderschöne Frau und äh, erzählt noch so ein paar Sachen. Und, du bist auch drin vorgekommen. Ja, und du bist auch drin vorgekommen. Und in dem Moment wird dann dem Zuschauer natürlich klar, ja. jetzt weiß der gute Perry, er hat's jetzt, ja. wer der Jack ja. wirklich ist. Ja, und dann fragt er, darf ich sie jetzt vermissen? Ja. Und ja, äh, ob das okay ist? Und äh, ja, der gute äh, Jack nickt dann nur. Ja, dann kommt Lydia in diese Irrenanstalt rein voll. und sucht nach Perry. Und äh, das Krankenhausbett von ihm ist leer. Ja, das und sie ist völlig entsetzt. Erstmal, Man sieht so richtig, wie ihr Gesicht völlig entgleist. Er ist nicht mehr da. Wo ist er? Ist er gestorben? Ja, voll. Ist das irgendwas? Hat Panik, schaut sich um und dann äh, sieht man, wie der gute Jack auf einem Bett sitzt, den Gral in der Hand und Pinocchio in der anderen. Der gute äh, Perry vor den ganzen anderen netten Insassen dort äh, steht und dirigiert. Und ja. was singen sie? Na? Na? Ich weiß den Text ja nicht, aber das New York Lied. Und ja, I like New York in June. Ja, I like New York in June. Und dann äh, geht der gute ähm, Perry zu N zurück. Äh, Quatsch, nein, äh, der, der gute äh, ja. Perry geht zu äh, Lydia ja. und redet mit ihr, während Jack dort ist und nun mit den Leuten singt und dirigiert. Genau, er hat das wunderbar übernommen. Ja. Man sieht man auch, dass das es das Freude macht. Ja. Und das Lied ja. wird wieder übernommen. Ja. Also gesungen. Ja, ja. jetzt äh, ist das, was ich eben sagte. Jetzt geht der gute Jack zu N zurück. Ja. Schaut sie nur an und steht in der Tür. In der Hand ja. hält er einen, einen Blumenstrauß, aber so leicht verborgen seine Jacke, dass man nur ein bisschen Blüten da sieht. Mhm. Ja, unter sie lässt eine Hastriade gegen ihn ab und so weiter und so fort. Ja. Und er, er sagt nichts da. und schaut mhm. sie einfach nur an. Und sie macht weiter und dies und jenes. Und papapapapa. schmeißt und man richtig raus, was ja. raus muss. Und irgendwann ja. holt sie mal Luft. Genau. Und er sagt: Ich liebe dich. Er also, sagt: ich liebe dich. Ja, genau. Da ja. kannst du viel besser als ich. Ja. Und dann holt er die Blume aus der Hand. Ja. Und, ja. Aus der Jacke. Also. Und sie lacht dann diabolisch auf und äh, schlägt ihm. Also ja. gibt eine Ohrfeige. Genau, macht die Tüte, sagt das nochmal. Ich habe nichts gehört ja, naja, ich weiß nicht, ich habe so überlegt. Ähm, ich glaube, es kann sein, dass ich bemerkt habe, naja, dass ich dich irgendwie liebe. Ja, ne? so ein bisschen, ja. So ein bisschen, so, ja. so, so hatte das dann halt also indirekt verkündet, dass er sie liebt. Und, ja. ja. Er hat sich vollkommen gefreut. Ja, und nach der Ohrfeige schnappt sie sich halt am Kragen, ja, oder? knallt ihn ins Bücherregal rein, ja. ins, Bücher, ins Videoregal rein, ins Videoregal raus hm. und sie küsst ihn eben. Ja, sehr stürmisch. Also ja. Und das Regal wird mit dem Film abgeräumt. Oh ja. <lacht> Hat auch schon irgendwie Tradition. Ja, ja. und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Szenenwechsel, schon. Ja. ja. Übel, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, Perry und Jack und Pinocchio. Und Pinocchio. Nein, nein schon anders muss ich das sagen. Perry und Jack liegen nackt im Central Park und neben ihnen, oder ihn, zwischen ihnen, ja. liegt der angezogene Pinocchio. Ja. So muss ich das sagen. Ja. Ja, und sie ist deshalb angezogen, weil er ja, halt einfach nur Lackkleidung trug. Ja, und sie schauen hinauf in den Himmel, sehen die ja. Sterne und singen: ja. I like New York in June. Voll. Und das ist eine richtig schöne Abschlussszene, weil beide einfach und, so ja. zufrieden ja. sind. Ja. Und dann kippt das Bild. Ja. Man sieht die Skyline von New York, wie sie in lauter Lichtfarben geht. Und dann sieht man ein Feuerwerk aufsteigen, während das Lied im Hintergrund spielt. Und dann noch so ein hübsches, dazugefügtes V-End. Ja, genau. So das da drin ist, ja. drüber. Genau. Das war. Es ja, ist das, ist dem ja, das Ende. Ja. Was? Ende. Schluss, aus, vorbei. Ja, vorbei. Ihr habt es hinter euch. Das, ja, äh, ich das kann euch sagen, ihr habt es hinter euch. Ich hoffe, ihr habt es überlebt und ja. überstanden. Ja. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier von uns vermurkst haben oder die auch nicht, wie wir es vermurkst haben, ja. könnt ihr uns gerne schreiben. was euch nicht ja. gefallen hat, wir freuen uns über konstruktive Kritiken. Genau. Solltet ihr den Film gesehen haben, kennen, gerne in die Kommentare dazu schreiben, wie ihr euch gefallen hat. Habt ihr eine Lieblingsstelle oder ja, gibt es irgendwas, was wir in unserem Redeschwall übersehen das haben? Übersehen haben, ja. falsch gemacht haben. Es kann ja. natürlich sein, wir... Das kann immer mal passieren, wir sind keine Medienprofis. Ja. Und wir schauen den Film an und nebenbei mache ich ja. Mitschrift ja. und es also ist nicht er, einfach. Er hat voll brav mitgeschrieben, ich kann nicht mitschreiben, wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe. Ich bin war viel zu sehr beschäftigt mit... Ja. Ja. So, Weil wir gestern schon so viel gemacht hatten und am Abend noch den Film geschaut haben, ja. muss ich ehrlich sagen, war ich auch immer so fertig, dass ich es nicht mehr geschafft habe zu recherchieren. Und deswegen habe ja. ich einfach die Sachen hier, die drei Webseiten, die ich hatte zusammengefasst, hier drauf und habe es einfach... Genau. Sagt uns auch bitte, ob euch das ja. vom Recherchegrad her, ob das für euch okay ist, ob ihr euch mehr Info wünscht. Dann können wir da natürlich ein bisschen auch weiter in die Tiefe gehen. Ja. Genau. Aber wir wollten ja hauptsächlich heute mal auf den Film eingehen. Ja. Also uns geht es wirklich mehr. Auf den Film, auf die Gestalt, um die Gestaltung und nicht wirklich jetzt um die Filmografien von Schauspielern oder Drehbuchautoren. Ja. ja, sicher. einfach. nicht für... um das, wie es gemacht wird. Das merken äh, genau. wir auch woanders ansehen. Ja, also bei uns jetzt was ist unser Eindruck, was hat uns gefallen, was ist, ist uns aufgefallen. Weil man merkt schon, ja, Thorben hat andere Dinge bemerkt, die mir wieder aufge... nicht aufgefallen sind. Und ja, das ist recht recht spannend. Ja. Genau, aber bitte Gerne schreibt uns auf YouTube einen Kommentar oder auf Facebook oder Insta, wo auch immer ihr gerne möchtet. Ja. Oder bei den Audio-Podcast-Dingen sind wir auch, ne? Ja. So wie Spotify ja. und so. Ja. Kommt das natürlich auch rein, auch wenn ihr uns da nicht sehen könnt. Ja. Was aber für euch auch egal sein dürfte, denn ja. viel zu sehen gab es eh nicht. Ja. Außer, dass wir da sitzen und Nachos knabbern und Hidablu trinken. Und, und komische Gesichtskrimassen schneiden und. Ah. Sagen. Ja, <lacht> das war unser Running Game. <lacht> ja. Das vergibt mir, war herrlich. Das ist wahrscheinlich das neue Ding zu Körperlaute. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Schön ist aber, dass der gute Jack ihm wirklich, nachdem er wusste, wer ist, vergeben hat. Und äh, dass der Jack vergeben ja. wurde. Ja. Ja. Perry, ja. Und vor allem so ohne Problematik. Ich und so, ohne Diskussion und ohne alles. Passt, einfach nur. Einfach hier du passt. Ja. Passt. Aber also das war, war, war ich, es ergreifen, ein echt schöner Moment. Der Film hatte viele schöne Momente. Auf jeden Fall. Ja, also, danke, dass wir den Film geschaut haben. Ich fand den sehr schön. Mir hat nämlich wirklich nichts gesagt. Also, ich kannte den echt nicht. Ja. Einer der schönsten Filme, die er gemacht hat. Ja. Eigentlich der zweit schönste Film. Okay, was ist denn der schönste? Der schönste Film, den er gemacht hat. Meiner Meinung nach ist das nicht Friedhof der Küche. Oh, nein, Club der Toten Dichter. Club der Toten Dichter natürlich. Ich das ist der schönste spielen, Film, ja. den er gemacht hat. Und gleich nach diesem angeht. Film hier würde ich fast sagen, ja? kommt dann Goodwill Hunting. Der ist auch toll, ja. Würde ich sagen. Moment. Also der kommt dann Platz also ich, 3. Ich muss sagen, ich mag von ihm auch die Filme, wo er so ein bisschen aus der Rolle fällt, wie zum Beispiel One Hour ja. War Oder so lässt sich jemand zu mir meinte, und wann kommt Junior? Was? Was? War, nicht nicht, da. das, das, war das nicht der mit Schwarzenegger und Danny David? Ne? Genau! Was? Was? Ja, wir ja. haben es nämlich auch über den guten ähm, George Clooney. Das geht völlig kaputt. Über den guten George Clooney, der kein George Clooney ist. Nein. Nein. Robin Williams ist gehabt. Es waren so viele Namen. Egal. Jedenfalls über ihn gehabt und über die Filme, die er gemacht hat. Ich habe auch diese drei aufgezählt und er meinte dann zu mir, und wann kommt Junior? An welcher Stelle? Ich erstmal erst mal da. Junior? Junior? Junior? Da muss ich denken und da fiel mir ein, Moment mal. Das ist mein Lieblingsschauspieler. Also mein Lieblingsschauspieler ist Danny DeVito. Aber das heißt ja nicht, dass der jetzt da irgendwie reinkommt, weil ich meine, das ist ja wieder etwas ganz anderes. Das ist ja ein ja. Film mit jemand anderem, das ist ja ein anderes ja. Ranking. Voll. Ja, aber ich glaube, der dachte irgendwie, der gute Herr, dass das irgendwie der gleiche Schauspieler ist. Ja, ich glaube, der, glaub, der denkt, alle Komiker sind die gleichen Komiker, sind die gleiche Person. Kann sein, oder er hat einfach nicht gecheckt, dass du jetzt ein Ranking gezielt auf die Filme mit Robin Williams. Ja, aber doch, wenigstens ja. Ja, eh, das ist schön, dass es darum geht, aber das musst du, der muss der andere ja nicht verstehen. Ach so. Verstehst du, wie ich meine? Ja. ja. Er hat nämlich sein Ranking mit Arnold Schwarzenegger-Filmen gemacht. Okay. Terminator 1 ja. Und dann ganz hinten Callen ja. und Demolition Man. Demolition Man ist super. Das ist richtig. Das ist der beste Film überhaupt. Ja, also, total. ich meine, ich würde auch jedem Superkriminellen immer mega Megaskills zum Töten geben und den Polizisten würde ich dann hicken. Ja? So stricken stricken war das, glaube ich. Ja. Und ich finde es natürlich auch sehr gut, dass äh, Pizza hat die größte äh, und einzige Kette, <lacht> die überlebt hat. Ja, Pizza hatte super. Die ja. wussten einfach, welche Pizza sich lohnt. Ja. Genau, wir schweifen ab. Um, ja. Wie gesagt, es war aus Vergnügen. Ein sehr großes. Ihr werdet es zu sehen bekommen. Mhm. Und äh, auch, ja. wenn jetzt nicht irgendwelche technischen riesigen Probleme reingekommen sind, ja. was ich nicht hoffe. Genau. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und ja. möge die Kartoffel wachsen. Und tschüss. Bye bye. I like New York in June. How about you?